Ja, dann würde ich sagen, fangen wir an. Ich habe leider die Blockzeit nicht parat gerade. Hat hier jemand? Top vorbereitet hier wieder. Na, ich gerade. Warte. <lacht> 782, 628. Wunderbar, danke schön. Habe ich mir auch nicht. Ich habe... Ja, bei mir ist es immer noch sieben. Entweder <lacht> <lacht> hat mein eigener Laut abgeraucht oder keine Ahnung. <lacht> Alles gut. Jedenfalls ist der Stammtisch sehr sehr glücklich und erfreut darüber, dass heute den Dr. Andreas Tiedke zu Gast hat. Er ist Rechtsanwalt, Autor und Journalist. Unter anderem äh, seines eigenen Buches Der Kompass zum lebendigen Leben, äh, welches im Mai 2021 erschienen ist. Er hat aber auch äh, mitgewirkt, zum Beispiel bei Wissenschaft und Politik, zuverlässige oder unheilige Allianz von und mit äh, Olivier Kessler und Peter Buch. Er ist außerdem, äh, denke ich, Mitglied, er kann es gleich verbessern, sollte ich es äh, falsch gesagt haben, äh, der Mises-Organisation, des äh, Mises-Instituts. Und äh, er ist nach Rahim thay und äh, dem Thorsten Polleit der dritte Gast äh, vom Mises-Institut. Und wir werden uns heute mit euch unterhalten ähm, über die Praxeologie. Wir werden zunächst eine kleine Einführung in die Praxeologie erfahren um dann nach und nach äh, zum Beispiel Themen zu beackern, äh, Bezug zu Recht und Anspruch oder wie sieht äh, die praxeologische Betrachtung von Eigentumsrechten aus oder Unterschiede oder Gegensätze ähm, zwischen... Ähm, jetzt habe ich den, äh, den, den Faden hier verloren, es tut mir leid. Ähm, jedenfalls, ähm, ja, ich habe meinen... Mein Paper verloren. <lacht> Jedenfalls möchte ich Ihnen ganz, ganz herzlich willkommen heißen. Andreas Tietke, wie geht's Ihnen? Guten Abend. Wenn Sie sprechen möchten, unten links auf das Mikro. Hallo, Herr Zander. Guten Abend. Danke Guten Abend. für die Einführung. Hallo. Ja, ähm, wir haben unter anderem... Auch die Lunas Dotter hier von den Marktradikalen. Sie wird ähm, auch durch das Gespräch führen äh, später. Ich habe es gerade schon in der Einführung gesagt, kommt noch unser lieber Skala dazu. Der hängt allerdings noch äh, im Verkehr fest, sagen wir mal so. Ja, und dann möchte ich äh, doch direkt starten und äh, das Wort einmal an die äh, Lunas Daughter, ähm, ja weitergeben. Wie fangen wir an? Ja, auch von mir Erstmal hallo, Herr Tietke, schön, dass okay. Sie da sind. Ähm, ich würde gerne einmal anfangen äh, und uns alle vielleicht noch mal, die vielleicht noch nicht so tief in der Praxiologie sind, äh, alle auf den gleichen Stand holen und äh, Sie fragen, wie Sie die Praxiologie ähm, ja, kurz und bündig zusammenfassen würden und was vielleicht auch die Beweggründe von Mises waren, diese zu definieren. Ja, ja sehr gerne. Guten Abend. Die Praxeologie, das ist die Logik des Handelns. Da geht es darum, dass aus dem Satz der Mensch handelt, also er setzt Mittel ein, um Ziele zu erreichen, sich Schlussfolgerungen ergeben, die a priori sind, wie Mises sagte, also die von vornherein gelten, die nicht empirisch getestet werden können oder müssten. Und zu solchen Schlussfolgerungen gehören eben auch der abnehmende Grenznutzen, zu solchen Schlussfolgerungen gehören, dass wir die Mittel, die wir einsetzen, ihren Wert von den Zielen erhalten, die wir damit verfolgen, dass das letzte Ziel des Handelns die Verminderung der Unzufriedenheit ist, also ein psychisches Phänomen, dass der Wert subjektiv ist, das ist ja auch ganz wichtig, für Bitcoin. Wert liegt eben nicht in dem Mittel, sondern in dem der Bewertende, der Handelnde misst etwas einen Wert zu, weil er damit ein Ziel erreichen möchte. Das sind grundsätzliche Schlussfolgerungen der Praxologie. Und wir können eben auch sagen, wenn wir eine Interaktion ansehen, also wenn zwei Menschen miteinander handeln, dann können wir das kategorisieren in freundliches Handeln. Also da entstehen Win-Win-Situationen, das ist der, der Austausch der freiwillige, unerzwungene, äh, friedliches Handeln, das ist, da trete ich zumindest niemanden auf den Fuß. Also ich schade niemand und tue etwas für mich. Äh, Mieses sprach auch von autistischem Handeln, also nicht das, der Autismus der äh, Psychologie oder Medizin, sondern autistisch im Sinne, eben jemand tut etwas, ohne dass er eine Interaktion mit einem anderen Menschen äh, eingeht Und dann eben das feindliche Handeln, äh, bei dem es zu Win-Lose-Situationen kommt, wenn einer äh, beispielsweise das Mittel Drohung oder Zwang einsetzt, um eine Handlung zu bewirken oder Täuschung, um eine Handlung zu bewirken oder schlicht Gewalt einsetzt äh, und keine Handlung beim anderen bewirken will. Das ist auch autistisches Handeln, dann, sondern den einfach meinetwegen äh, niederschlägt, äh, ihn wie ein Objekt behandelt. Und so können wir sozusagen also, so äh, und so können wir so menschliche äh, Handeln, aber menschliche Handel ab Theorie theory. Und kategorisieren eben was anderes a priori ist eben was anderes weil, weil Schlussfolgern allein diese diese aussagen durch und, der Handlungslogik und, und der Handlungslogik eben nicht, äh, und und in den nicht den wie eben nicht meisten sozialwissenschaften wird an der technik meistens eingesetzt das, das verstehen und empirie der ist so dass man daten, und, äh, das so, dass man daten äh, interpretiert halt mit äh, persönlichen interpretiert, mit äh, persönlichen ohne, ohne die, äh, a priori man Basis, die a priori Basis der Sozialwissenschaften, Sozialwissenschaften als Basis zu weniger, ne? sondern man in dem ne? freien Raum. Und das war für Ludwig von Mises, ähm, hat, hat es eben gesehen, dass die empirische Volkswirtschaft oder die Wirtschaftsgeschichte, wie er sie nannte, ähm, zum Teil die Axiome der Handlungslogik, die Axiome der, der Ökonomie, äh, die dem Interpretieren logisch vorausgehen, nicht beachtet. Das ist so ein kurzer Einstieg in die Praxeologie, die Ludwig von Mises in seinem äh, Hauptwerk oder einem seiner Hauptwerke äh, Human Action, äh, das mittlerweile auch in der Übersetzung von Rahim Tagisadegan, der übrigens nicht beim Ludwig von Mises Institut Deutschland ist, äh, sondern der das Scholarium leitet in Wien. Und äh, er hat das übersetzt Human Action, Menschliches Handeln, ich glaube, vier Bände auf Deutsch. Und äh, Sie haben ja schon gesagt, ähm, Naturwissenschaften oder zumindest schon mal angedeutet. Ähm, wie steht denn diese Methode der Methode der Naturwissenschaften ganz konkret ähm, gegenüber? In Naturwissenschaften, da geht es darum, in den klassischen Naturwissenschaften, äh, dass man äh, isolierbare Zusammenhänge zwischen messbaren Größen beschreibt. Ja. Also Ursache und Wirkung Verknüpfung. Und man kann eben, äh, das kann jederzeit von jedermann wiederholt werden. Und hier kommt man zu objektiv, also Messen heißt immer vergleichen mit einem objektiven Standard, das ist äh, Kilogramm, gasförmig oder blau. Ja, hier spielen also keine persönlichen Bedeutsamkeitsurteile eine Rolle, wie bei den empirischen Sozialwissenschaften, äh, sondern äh, ein Kilogramm oder gasförmig oder blau. Das ist für jedermann gleich, äh, egal ob er äh, Ludwig oder Paul oder Carola äh, die, die Messung vornehmen Uh, und das sind eben die klassischen Naturwissenschaften. Ähm, Sie haben schon gesagt, äh, friedlich und feindselig, dass der Mensch je hm. nachdem äh, sozusagen handelt. Und mhm. ähm, vielleicht steigen wir da nochmal ein bisschen tiefer ein, Gerne. um vielleicht einmal den, den Unterschied zwischen gut und böse und friedlich und feindselig äh, klar zu ziehen, sozusagen. Ja. Ähm, weil in diesem Gut und Böse ist ja schon eine Bewert, ein Bewertungsurteil enthalten. Ähm, genau. ja, vielleicht können Sie uns da noch mal aufklären. Also, also die Praxologie ist als Wissenschaft wertfrei. Ne? Sie unterscheidet nicht äh, zwischen äh, Gut und Böse. Ähm, und Gut und Böse ist natürlich immer die Frage aus, aus der äh, subjektiven Sicht. Die Praxologie als Wissenschaft beschreibt lediglich, ja, ohne ein moralisches Urteil anzufällen. Sie sagt nicht, was sein sollte. Es gibt keine Wissenschaft von etwas, das sein sollte. Wissenschaft beschreibt immer nur, was ist und äh, wir können aber eben äh, das Handeln kategorisieren und eingehend und beispielsweise, wenn ich jetzt freundliches Verhalten habe, in, in der Ökonomie wäre das der freiwillige Austausch. Ähm, ich verkaufe äh, Ihnen ein Fahrrad für 100 Euro. Ja. Und da ist klar dann, mir sind die 100 Euro mehr wert als das Fahrrad. Ja, sonst würde ich es nicht dafür aufgeben. Und bei Ihnen ist es umgekehrt so. Danach gibt es eine Win-Win-Situation. Jeder erhält das, was er höher bewertet. Und das ist eben dann freundliches Handeln. Und mein Angebot ist auch ablehnbar. Ja. Also ich sage nicht, äh, Sie müssen das Fahrrad zu 100 Euro kaufen, sonst füge ich Ihnen einen Schaden zu. Das wäre dann äh, schon äh, das feindliche Handeln. Ja. Da werden sozusagen nicht ablehnbare Angebote gemacht. Wir kennen das aus dem Film der Pate, I will make you an offer you cannot refuse. Also da ist, ist das Mittel eben die Drohung mit Zwang und Gewalt, um den Austausch zu bewirken. Ja, und Das Einzige, was wir dann sagen kann, können, Beispiel ja jetzt beispielsweise die Rundfunkbeiträge, ja, die zahlt jemand. Und da können wir jetzt nicht sagen, dem ist der Genuss des staatlichen Rundfunks mehr wert als das, was er zahlt, sondern was wir wissen ist, dass er es höher bewertet zu zahlen, als dass ihm die angedrohten Übel zugefügt werden, wie Zwangsgeld und Zwangshaft und äh, am Ende des Tages auch unmittelbarer Zwang, wenn man sich nicht äh, kooperativ zeigt. Ähm, das ist also der prinzipielle Unterschied zwischen freundlichem und feindlichem Handeln. Ja, welche Mittel werden eingesetzt? Ist es das ablehnbare Angebot oder ist es die Drohung mit Zwang und letztlich auch Gewalt? Und äh, daraus ergeben sich dann a priori äh, sozusagen entweder Win-Win-Situationen für die Beteiligten oder Win-Lose-Situationen. Ersteren nennt man auch, es wird ein neues Pareto-Optimum erreicht. Und bei den Letzteren, bei der, äh, wenn einer auf Kosten und zu Lasten des anderen etwas gewinnt, äh, dann ist das insgesamt betrachtet eine Pareto-Verschlechterung für die Beteiligten. Also das wäre jetzt äh, der Unterschied äh, zwischen freundlichem und feindlichem Handeln und friedliches Handeln, äh, also ohne die Interaktion, dass es zu einer Interaktion kommt. Das wäre beispielsweise, ähm, wenn einer zu Hause sich einen Pullover streckt, ja, da ist jetzt kein anderer mehr beteiligt. Das ist autistisches, friedliches Handeln. Und feindliches Handeln gibt es dann auch noch äh, mit dem Mittel Gewalt. Ja. Das ist auch insofern autistisches Handeln, wenn der andere äh, keine Willensentscheidung mehr, äh, also wenn es nicht darum geht, eine Willensentscheidung des anderen zu erreichen, ja, das mache ich mit der Drohung oder mit der Täuschung. Ja, das wäre auch eine feindliche Handlung. Ich verkaufe ihnen ein, Shitcoin als Bitcoin oder ich nehme ein Stück Wolfram und coat das mit, mit, mit Blattgold und sage ihm, das ist Gold. Und nicht, um an seinen Geldbeutel zu gelangen, sondern er schlägt ihm mit dem Knüppel über den Kopf bewusstlos. Oder jemand bedroht den anderen nicht, dass er sich eine bestimmte In Injektion geben lässt oder Blut abnehmen lässt, sondern der wird schlicht fixiert und kann sich dann gar nicht mehr äh, wehren. Ja, also er ist dann nicht mehr, es ist keine, keine Interaktion, ja, keine zwischenmenschliche Handlung, sondern es ist äh, schlicht der andere, wird zum Objekt äh, des Handelnden, äh, des, des, des eben äh, derjenigen, der die Gewalt einsetzt. Ja. Und ähm, dahinter, hinter solchen Handlungen stecken ja auch immer psychologische Komponenten, ja. ähm, Prägungen, genau. ähm, auch gesellschaftlich gesehen, ne? eine ganze ja. Gesellschaft kann ja auch ähm, psychisch ja, definiert sein, ne? also mhm, genau. Deutsche verhalten sich anders als Franzosen, wie man jetzt vielleicht auch sieht, ganz, mhm, <lacht> ganz aktuell. Ähm, wie, wie wie kann man das durchblicken? Also ähm, ja. ne, es gibt ja Narzissten zum Beispiel, die noch mal den irgendwie ein Anteil von Empathie zum Beispiel fehlt. Mhm. Ähm, genau. Ja genau. Also die die psychologischen also ausschlaggebend fürs Handeln ist vielleicht wichtig. Die Praxiologie ist sozusagen nicht sozusagen. Die Praxiologie ist auch die die a priori Grundlage für die Psychologie. Und äh, das Handeln, also welche äh, Ziele wir emotionieren, um unsere Unzufriedenheit zu vermindern, das hängt von unseren oft unbewussten Einstellungen und Überzeugungen ab. Also das sind die, die Grundhaltungen der Menschen zu sich und der Welt, wie sie sich und die anderen sehen, ihr Weltbild. Daraus folgt ihr Denken und Fühlen, also was sie denken und emotionieren und daraus folgt dann letztlich ihr Handeln. Man könnte also sagen Einstellung und Schicksal, weil die Einstellungen bestimmen das Denken und Fühlen und das Denken und Fühlen bestimmt letztlich das Handeln. Und wir wissen jetzt von Haltungen zu sich und der Welt, die ungünstig sind, weil sie mit den Grundsätzen der Praxeologie nicht übereinstimmen. Und Menschen, die solche Haltungen verinnerlicht haben, die können eben auch feindselige Haltungen gegen sich und oder andere verinnerlicht haben. Und ähm, da, da, daher emotionieren sie dann auch feindliches Handeln anderen gegenüber. Das Ganze hat seine, seine Ursache in der Kindheit, dann welche Haltungen die Menschen zu sich und zur Welt haben, aber natürlich dann auch noch in der Erziehung, also von der Kindertagesstätte über den Kindergarten, die Schulen etc., was dort vermittelt wird. Die Medien vermitteln den Menschen eine gewisse Haltung zu sich und der Welt. Und ähm, ja, ähm, wir können dann feststellen, dass es Menschen gibt, die denken, sie und oder die Welt wären ungenügend. Ja, da wäre irgendwas nicht, ja, dieses Ungenügend, dieses Gefühl eines, eines Mangels an sich selbst oder an der Welt, ähm, das ist, wurzelt von daher in der Kindheit, Kindern erzählt man ja, wohin sie ähm, zu wachsen haben, ja, dass sie das und das noch nicht können, man benotet sie, ja, und da gibt es auch sogar die Note ungenügend, die Note mangelhaft, ja, sodass sie dann so ein Selbstbild bekommen, ich bin nicht okay. Ja. Und die Praxilogie kann uns aber sagen, alles, was passiert, passiert zwangsläufig. In der Praxilogie kennen wir zwei Denkkategorien, die notwendig sind, um das Handeln zu verstehen. Das eine ist die Kausalität, Ursache und Wirkung. Und das andere ist die Finalität, abzielen auf, also um zu, jemand tut etwas, um ein Ziel zu erreichen. Und äh, da können wir natürlich sagen, wegen der Kausalität ist jeder Mensch in dem Sinne vollkommen, dass er genau das, Geschichte, das Ergebnis seiner Ontogenese ist, also seiner persönlichen Lebensgeschichte und seiner Phylogenese, also der Lebensgeschichte der Menschen. Und äh, sodass das Bild, ich bin unvollkommen oder ungenügend, in dem Sinne falsch ist. Jeder ist genau das Ergebnis von Ursache und Wirkung. Und äh, wer jetzt so eine... So eine Haltung hat, ich bin ungenügend, der kann darüber niedergeschlagen werden und wir sprechen dann von depressiv. Das ist dann so eine Einstellung, ich bin nicht okay, du bist okay, der sieht eher bei sich den Fehler als bei den anderen. Kinder machen das oft, weil die Vorstellung, dass es an den Eltern liegen könnte, dieses, dass es ihnen jetzt schlecht geht, die ist noch schrecklicher für sie, als dass es an ihnen selbst liegt. Und die also das ist die Haltung eben des Ungenügens. Manche denken dann, ich bin nicht okay, du bist nicht okay. Also die sind dann sowohl, können sozusagen niedergeschlagen, depressiv sein, aber auch gegenüber anderen feindselige Handlungen emotionieren. Ja, du bist, du bist auch nicht okay. Also das wäre dann, dass es in Ordnung ist, für solche Menschen auch andere zu bedrohen. Eine weitere ganz wichtige Haltung ist die von Schuld und Scham. Auch da erzählt man ja den Kindern in der Erziehung, Ihr seid uns Eltern was schuldig, beispielsweise Gehorsam, ja, auch wenn ihr euch dazu überhaupt nicht verpflichtet habt. Kann man praxiologisch sagen, nein, ne? Schuld kommt erst zustande äh, durch eine äh, Interaktion. Also das Recht ist dem Handeln nicht vorausgesetzt, sondern Recht kommt erst durch Handeln äh, zustande. Und äh, ein, ein, ein Recht auf Gehorsam sozusagen kann man nur haben, wenn sich ein anderer zum Gehorsam verpflichtet hat. Ja? Nur dann ist er ihm den Gehorsam schuldig und die Kinder die, die, die infantile Vorstellung, die dann der Erwachsene noch mitnimmt, ist dann ich kann jemand anderem etwas schuldig sein, ohne dass ich mich überhaupt zu etwas verpflichtet habe. Oder umgekehrt dann auch, jemand anders kann mir etwas schuldig sein, der muss mir abgeben, ja, der, der ist verpflichtet zur Umverteilung, ohne dass der andere sich mir gegenüber überhaupt dazu verpflichtet hat. Und ähm, das ist also das Schuld. Ähm, die, die eine Rolle spielt bei vielen Menschen, warum sie dann feindselige Handlungen emotionieren. Die denken dann, der andere schuldet mir das. Ob, das ist eine, eine Vorstellung. Er erwähnt, erwähnt das schlicht, weil die tatsächliche Grundlage, nämlich die Verpflichtung des anderen, die fehlt ja vollständig. Und ein anderer Punkt ist äh, die, die, die Verdrängung der Gewalt. Ja? Also die Menschen äh, verdrängen die Gewalt in der Gesellschaft, weil sie ja kaum sichtbar zutage tritt, wenn es sich in Drohung erübrigt und die Gewalt ganz, ganz selten eingesetzt werden muss. Und dann, dann denkt man, das wäre hier ein friedliches und freundliches Zusammenleben, obwohl Drohungen zu Gehorsam an vielen Stellen ja ausgesprochen werden. Und unter Umständen entwickeln Menschen dann sogar Sympathie mit denjenigen, die sie bedrohen. Man spricht dann ja auch vom, vom Stockholm-Syndrom, ja, Identifikation mit dem Aggressor und sind dann sozusagen gestockholmt und merken gar nicht, dass Handlungen, die sie anderen gegenüber emotionieren, ja letztlich mit der Androhung von Zwang und Gewalt verbunden sind. Das sind also die, die psychischen Phänomene, die das feindselige Handeln gegen sich und andere zugrunde liegen. Und wir kennen dann diejenigen, die von dem Psychologen als Psychopathen oder Soziopathen oder auch Narzissten beschrieben werden. Die haben dann meinetwegen die Einstellung, ich bin okay, die anderen sind nicht okay. Ne? Weil die haben die Haltung, mit mir ist alles in Ordnung, ja? aber die Welt und die anderen Leute, die sind nicht in Ordnung. Die müssen dazu gezwungen werden, sich nach meinen Vorstellungen zu verändern. Ähm, dazu kommt natürlich auch noch Mimetik, also das Wiederholen von Verhalten, was uns vorgelebt wurde. Also so, jetzt äh, betrachtet man Frau zum Beispiel, also Frauen verhalten sich so und so, Männer verhalten sich so und so, das sind ja auch erlernte Verhaltensmuster, genau. die sich äh, über Generationen wiederholen. Ähm, das, ist, das Ganze ist ja aber ziemlich anfällig für Propaganda. Und ähm, ja. ich habe mich gefragt, ähm, inwiefern spielt da der Freie Wille mit rein? Also uns, uns wird ähm, gesagt, oder der, der Staat verhält sich ja so wie, wie eigentlich ein Elternteil. Ne? Also wir, wir guten Bürger müssen, ist, ja. Ja. müssen uns äh, verhalten, so wie der Staat es möchte. Ähm, uns werden vielleicht auch Informationen vorenthalten um irgendwie die richtigen Entscheidungen ähm, für uns treffen zu können. Mhm. Ähm, und ich frage mich, was braucht es denn, um, diese, um so eine Propaganda zu erkennen? Also welche Eigenschaften hm. können wichtig sein, um da rauszukommen? Und wie leitet sich vielleicht daraus auch eine Moral ab? Hm. Ähm, also Moral ist dann etwas, wo, wozu man sich entscheidet. Das ist was, was subjektiv ist, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte jetzt mich meinen Mitmenschen gegenüber friedlich und freundlich verhalten. Das, das wäre eine Entscheidung. Wie gesagt, der Praxeologe äh, trifft kein Werturteil der Handlungslogik. Ne? Wenn, wenn, wenn wir auch in der Verhaltensbiologie, wenn wir sehen, der Löwe reißt ein Knu, dann ist das beschreibend. Das ist natürlich eine feindliche Handlung gegenüber dem Knu, aber äh, der Verhaltensbiologe sagt jetzt selten, der, der Löwe sollte das nicht tun. Ne? Es entspricht eben seiner, äh, seiner Art und bei den Menschen, die feindselige Haltungen haben, entspricht es eben ihren Haltungen, die sie notwendigerweise haben. Ne? Also sie, jeder, jeder tickt so, wie er muss, mit äh, freier Wille. Mises hat auch gesagt, Ludwig von Mises ist das ist ein bisschen missverständlich. Unser Wille ist natürlich nicht insofern frei, dass er sich im luftleeren Raum bildete, sondern er hängt natürlich zusammen mit unserer Lebensgeschichte, eben ergibt sich aus unseren Einstellungen und Überzeugungen. Da folgt unser Denken und Fühlen her und ist in dem Sinne natürlich nicht frei. Mit frei wird aber auch oft gemeint, wie wenn man sagt, Naturrecht oder der natürliche Wille wird gemeint unerzwungen oder in dem Sinne kann wir auch sagen, der, der nicht äh, programmierte Wille. Weil das sind natürlich die Methoden, mit denen man programmiert, sind Propaganda und Indoktrination. Und da sind die Methoden eben diejenigen, die man aus der Psychologie kennt. Wiederholung zum Beispiel. Alle halbe Stunde kommt eine Nachrichtensendung, alle halbe Stunde wird ein Name genannt. Dinge werden so dargestellt, als wären sie selbstverständlich. Und es wird wie, wie bei der Gebetsmühle wird immer wieder dieselbe Botschaft gedreht. Oder eben ein anderes Momentum ist auch, was wir kennen aus der Psychologie, ist die Trance, Also komme ich sehr gut an die unbewussten Haltungen der Menschen ran, Trance, Hypnose und wenn man vom Fernseher ist, dann ist man ja in so einer leichten Trance und dann kommen die Botschaften, die sind ja auch nicht direkt, sondern Sie haben vorhin gesagt, Mimetik, dieses Nachahmen, wenn ich jetzt sehe, da ist ein Film und in dem Film wird mir die Botschaft vermittelt, alles so wie es ist, ist es völlig in Ordnung, ja, also diese Oberunterordnung, unterordnung dass es Herrschaft gibt, das ist in Ordnung, unser wirkliches Problem ist, dass A und B hier gerade eine Liebes, ein Liebesdrama haben oder in einem Krimi, dass da irgendeiner was Böses getan hat und die müssen den jetzt finden und da sind natürlich auch schon Botschaften drinnen, die, die Botschaft zumindest schaut dann dein Lebensumfeld, ist, also wir zeigen dir was Kritisches, wo du hinschauen musst, ja auf Verbrechen und Drama und, und, und Liebe, aber jetzt nicht meinetwegen darauf, ob ob äh, die soziale Ordnung, in der du dich befindest, ob die äh, überhaupt eine friedfertige ist, äh, von, von friedlichen Haltungen äh, bestimmt, von Wohlmeinen gegenüber den Mitmenschen oder nicht. Also äh, so äh, kann man äh, die, die, die, die Menschen in dem Sinne ihre Haltungen gestalten. Ja, da fangen wir bei den Kindern an. Und dann, früher hat man dann die Kinder mit, mit 14 äh, sozusagen initiiert, ins Erwachsenenleben eingeführt und gesagt, okay, ähm, sorry for that, aber im Hinblick auf, das, dass du äh, der Welt was schuldig bist ja, oder dass die Welt dir was schuldet, oder, die schuldet dir nichts, nicht mal Gerechtigkeit. Ja, und... Ähm, wir haben dich angelogen, es, es tut uns sehr leid, es hatte den Zweck, dich zu schützen, weil du doch nicht die Reife hattest, etc. Und jetzt sagen wir dir mal, äh, wie es ist. Diese Initiation, also so Reste kennen wir noch ne, aus der Konfirmation, Kommunion, Jugendweihe, aber das sind natürlich äh, nur förmliche Reste. Ne? Es passiert jetzt nicht, äh, dass man äh, die Kinder ja sagt, schau mal, das, die Haltungen, die du bis hierhin bekommen hast, die haben wir aus Nützlichkeitserwägungen und für deine Sicherheit äh, dir mitgegeben. Und jetzt wärst du eigentlich in der Position, deine Haltungen zu reflektieren und mit dem eigenen Denken zu beginnen. Man braucht auch keinen freien Willen, um einen eigenen Willen zu haben. Der Mensch will etwas und verschiedene Menschen wollen Verschiedenes. Und äh, derselbe Mensch will zu verschiedenen Zeitpunkten Verschiedenes. Jeder hat einen eigenen Willen und jeder wäre auch zum eigenen Denken befähigt, hat Immanuel Kant schon erkannt was seine verstandesmäßigen Kapazitäten angeht, die allermeisten, aber eben nicht, was die emotionalen äh, Kapazitäten angeht. Kant hat davon gesprochen, dass man den Menschen äh, sozusagen verhausfied hat. Äh, man hat ihn in, den, in einen geistigen Gängelwagen äh, gesperrt. Ja, man hatte, die hat ihm Angst gemacht vor dem eigenen Denken. Äh, die gütigste Oberaufsicht äh, hat, hat ihm klargemacht, ja, also, das ist dein Selbst- und Weltbild. Das war halt früher äh, die Priesterschaft, also diese, diese erkenntnistheoretische Kriegsführung um das eigene Selbstbild und das Bild von der Welt, die ist so alt wie die Zivilisation. Die fing an beim Pantheon der Oligarchen und dann so wie oben, so auch unten und unten hatte man auch Oligarchen. Oder dann äh, die Bossgott-Meme, ja? also es gibt einen Bossgott oben und du bist dem äh, Gehorsam schuldig, der interessiert sich dafür, dass du ihm gehorchst, sonst wird er ein der Gott und so ist es unten auch, es gibt den Monarchen. Und er ist von Gottes Gnaden und hat der Mensch nicht äh, selbst zu einer eigenen Haltung zu sich und der Welt finden dürfen, ja, sondern das hat die, die Papacy, also die, das Papsttum beispielsweise im 13. Jahrhundert, war das ja der, der große Streit zwischen den Ghibellinen und den Göfen, ja, ob, ob, ob sozusagen auch man das, das Denken, das innerste Denken der Menschen kontrolliert, ob, ob der. Dass die Bestimmung des Weltbilds, der Haltung. Und der Papst hat gesagt, also bin ich der Oberste, weil ich, ich bin das Medium, das sagt, was der Mensch von sich und von der Welt denken darf. Also ich bin da die letzte Instanz dafür und nicht der Kaiser. Deswegen steht der Kaiser unter mir und, der und die Ghibellinen. Und später haben sich die dann auch noch mal äh, getrennt, äh, die, die, die Gülfen in weiße und schwarze Gülfen. Und dann kam dann Dante Alieri ins, ins Spiel, der, der Ganz maßgeblich war für die Renaissance und der dann auch für das eigene Denken plädierte und auch in Demonarchia im 14. Jahrhundert schon geschrieben hat, dass derjenige leichter zur eigenen Erkenntnis gelangt, der sozusagen frei ist von, von Fehlprogrammierungen, also von falschen Philosophien. Und Dante hatte dann auch schon Unterschieden zwischen dem a priori Wissen, nämlich der unwiderlegbaren Kenntnis, und zwischen dem empirischen Wissen, also dem, dem, der Erkenntnis aus Erfahrung hat er so genannt. Und da gehen wir dann weiter die Reise sozusagen durch die Renaissance und kommen dann zu Kant und Kant sieht es auch, ja, das gibt es a priori, also denkt die, die Logik, ja, die steht immer über die Interpretation von Beobachtung, ja, wenn, wenn die gegen die Logik widerspricht, die Interpretation, können wir sagen, die ist falsch und er erkennt dann auch verstandesmäßig für den Menschen kein Problem. Ja, in technischen Sachen bedient er sich ja auch ganz unbedarft seines äh, Verstandes, aber eben emotional momentan für die Masse der Menschen nicht möglich, sich des eigenen Verstandes zu bedienen. Und von oben kommt auch keine Freigabe, sodass Kants Lösung dann war am Ende des Tages die Bitte. Er hat die gütigste Oberaufsicht gebeten, mehr oder weniger indirekt, den Menschen nicht mehr als Maschine zu behandeln, sondern ihm die Würde zukommen zu lassen, die er hat. Und auch Mises hat es dann später erkannt, dass die Aufklärung in der Sackgasse steht. Er hat gesagt, er sah sich erst als Reformator und dann als Chronist des Niedergangs. Ja, das ist jetzt so, so eine kurze äh, Geschichte, wie man, wie man Haltungen zur Herrschaft äh, beispielsweise eben formt und letztlich die Menschen zu sich und der Welt. Da musste ich gerade an meine eigene Jugendweihe denken. <lacht> <lacht> äh, ich, ich, fand, ich fand dieses Ritual so furchtbar. Ähm, aber klar, da war so ein totaler Gruppenzwang und man hat so mitgemacht. Mhm. Ähm, aber im Grunde hatte ich eine Einstellung von, ey, ihr sollt mich alle in Ruhe lassen. Aber ne, da war, da war schon der Wille da, irgendwie ein bisschen Geld abzusahnen von den Eltern oder so. <lacht> ähm, Aber worauf ich hinaus wollte, ist, ähm, das ist ja, hat ja auch was Stoisches. Also dieses ähm, ne, Hinterfragen von ähm, was ist da eigentlich gerade hinter dem, was mir gezeigt wird? Ähm, ja. Oder auch hinter dem, was ich gerade denke? Mhm. Ähm, genau. muss, ich, muss ich gleich reagieren zum Beispiel? Oder ähm, äh, was ist so schlimm an Veränderung? Ähm, mhm. Das Festhalten ähm, hat ja auch ein gewisses, einen gewissen Faktor von Leid. Das ist ja im Buddhismus auch ein großes Thema. Also mhm. Schmerz kann einmal passieren, aber das Festhalten ist, ist das, was Leiden hervorbringt, sozusagen. Und darüber hinaus, da der, da der Mensch, der kann auch die Haltung äh, zu sich und zur Welt haben: Embrace your pain, ja. umarme deinen genau. Schmerz. Das ist jetzt Schmerz. Ja. Das genau. sind, wenn man seine Haltungen reflektiert, kann man da durchaus äh, zu, zu praxiologisch äh, einwandfreien Haltungen kommen die einem natürlich äh, ganz andere Möglichkeiten an die Hand geben, als wenn man äh, die Haltungen aus der Kindheit. Ne? Indianer kennt keinen Schmerz. Schmerz ist was Schlimmes. Schmerz darf nicht sein. Ja? Oder, äh, Traurigkeit darf nicht sein. Ja? Äh, äh, zwar auf zu aufzuweinen. Jetzt wein doch nicht. Äh, komm. Ähm, und dabei könnte man sagen: Ja, ich will jetzt traurig sein. Ne? Das, das kann ich auch gut aushalten, weil es ja letztlich nur ein Gefühl und äh, oder ja, habe keine Angst. Ja? Warum? Uh, der, der Praxeologe würde sagen, ja, lass die Angst in dich eindringen und durch, dich hindurchgehen. Der Frank Herbert hat da so schön, der Autor des Buches Dune, der Wüstenplanet, uh, diese Litany against fear uh, gemacht, wo er sagt, uh, uh, fear is, I must not fear, fear is the mind killer, fear is the little death that leads to total obliteration. Uh, I will uh, permit the fear to pass over me and through me. And when the fear has gone, I will turn my inner eye to see its path, and where the fear has been, there will be nothing, only I will remain. Also dass man auch die, die Haltung haben, ah, das ist jetzt Angst, so fühlt sich Angst an. Und da kommen doch die wenigsten Menschen hin, ihre infantilen Haltungen schon zu den Gefühlen ne? ähm, zu korrigieren, sondern sie bleiben dabei, diese Gefühle sind für mich untragbar. Ne? Angst, Wut, Trauer, Schmerz, ich möchte eigentlich nur noch das Gefühl Freude, obwohl das... der ja, im Kontrast zu den anderen Gefühlen halt ein Gefühl ist. Und jedes Gefühl ist für den Menschen aushaltbar. Der Mensch äh, kann, kann alles aushalten, außer er stirbt unmittelbar daran. Ja. Und, und solange er lebt, bestimmt der Mensch selbst, äh, wie er sich fühlt, weil er eben über die Haltungen, äh, das doch letztlich auch die Haltung haben kann, embrace your pain. Ja. Ich, ich umarme meinen Schmerz. Da würde ich vielleicht einmal überleiten, weil das haben Sie ja auch in Ihrem Buch ähm, beschrieben: ähm, Von der unbewussten Inkompetenz zur unbewussten ja. Kompetenz, äh, der Kompass zum ja. lebendigen Leben. Und Scala wollte gerne was dazu wahrscheinlich sagen. Ja. ja, erstmal guten Tag, hallo. Äh. Genau, ihr habt, Hallo. Ihr habt, ihr habt ja gerade genau da, also du bist genau in die richtige Richtung, oder genau, das war das Stichwort sozusagen. Ähm, das kann ich ja eigentlich gleich an Andreas weiterleiten, aber bevor du vielleicht, ähm, also wenn Andreas auch okay ist für dich, aber bevor du, ähm, ich, sag, ja, ja. Ich, ich sag jetzt mal du, ähm, bevor du startest, ähm, ja, ja, klar, also. du, hast, du hast das gerade angesprochen, ganz am Anfang, ähm, da hatte ich nämlich auch gerade an Rolf Puster gedacht. Ähm, es ist natürlich, wenn ja. du sagst, der, der Praxiologe, oder aus praxiologischer Hinsicht kann man sagen, okay, ich. Ich bin dann halt mal traurig, wenn ich traurig sein will. Das ist völlig legitim. Aber, aber ähm, Puster hat es auch ganz interessant geschrieben in, in diesem, äh, in einem Interview, wo auch nochmal ähm, die Bieses-Ansicht ähm, vertritt äh, was eigentlich Freiheit eigentlich also was, was das eigentlich bedeutet was diese diese ist auch wieder ein subjektiver Begriff letzten Endes oder ein subjektiv bewerteter Begriff wohlgemerkt aber die die die äh, also was was die Leute am Ende des Tages das, das schreibst du ja nämlich auch ähm, in Anführungsstrichen was diesen freien Willen am Ende des Tages ausmacht ist ja dann eigentlich ähm, das reicht ja dann schon was schreibt Puster ähm, wenn man schon einfach nur mit einem mit einem ich sag mal mit einem verkehrten Zwinkern oder ne, ne, irgendeiner Gestik Mimik ähm, auf das Individuum sozusagen ähm, ja, ein, äh, äh, äh, ja, einwirkt, um deren Handel eigentlich ähm, so zu leiten, dass, dass dieser, dieser, ähm, der, der freie Wille, der eh noch nicht frei ist, aber noch weniger frei ist. Ne? Also, dass man sozusagen eine, äh, einen Impuls letzten Endes hat, wo man eben sagt, okay, ich traue mich jetzt zum Beispiel gar nicht äh, aus bestimmten gesellschaftlichen Konventionen zu, zu weinen. Ne? Ähm, da ist jetzt die, ja. jetzt die Frage nämlich, ähm, also meine Frage wäre jetzt auch was, was gerade äh, Luna ja. angesprochen hatte, ähm, wie, wie, wie könnte man das erstmal, also diese diese vom äh, unbewusster Inkompetenz zur unbewussten Kompetenz, ja. wie kann man das nicht ja. nur für sich entdecken, sondern auch eigentlich, äh, ich sag mal, prosozial die Leute abholen? Ähm, du, man, man, ja. ne? Also in, in, zwei, eben in zweierlei Hinsicht. Jetzt höre ich mich kurz selber. Ah ja, jetzt höre ich mich nicht mehr, alles klar. Man kann es in zweierlei Hinsicht tun. Einmal kann man natürlich die Praxiologie als Grundlage aller äh, Sozialwissenschaften darstellen, ja, einfach den Menschen im Denken zugänglich machen, dann kann er das nachdenken. Ähm, durch Denken allein, durch logisches Denken, äh, ändern sich aber noch nicht die Haltungen. Ja, da muss man durch die Denken und Fühlen Ebene hindurchgehen. Ähm, das ist, er ist dann praktisch, wenn er die Praxiologie äh, kennt und die Haltungen kennt, die günstig werden äh, für ihn und auch für andere Menschen, dann ist er das, was wir gesagt haben, er ist jetzt bewusst inkompetent. Davor war er unbewusst inkompetent, jetzt ist er bewusst inkompetent, er kennt die Praxeologie. Nach ein paar Jahren hat man das auch so eingeübt im eigenen Denken. Das, das Denken verändert sich, wenn man praxeologische Grundkenntnisse hat. Man denkt dann weniger, vorhin ist es der Staat macht dies und das. Und in der Praxeologie wissen wir, um Menschen handeln, ja, also äh, auch in Gruppen äh, aber, und auch gegeneinander oder miteinander, aber den Staat selber als, als, als handelndes Wesen gibt es natürlich nicht. Ne? Das ist ein geistiges Konzept. Und wenn man dem eine unmittelbare Wirklichkeit zuschreibt, dann nannte Mises den Denkfehler der Hypostasierung. Ne? Also ähm, nur weil etwas einen Namen hat, hat es nicht gleich eine unmittelbare Wirklichkeit in unserer metrischen Realität und das äh, gilt für den Weihnachtsmarkt und das Einhorn in etwa genauso wie für die Gesellschaft oder den Staaten. Das sind geistige Konzepte, aber die Gesellschaft handelt nicht ja, und es gibt in dem Sinne natürlich auch nicht das Gemeinwohl oder Allgemeinwohl, sondern das ist immer das Wohl der Einzelnen. Und ähm, dann kann man, also man hat jetzt dann sozusagen, haben wir gesagt, man befreit sich dann im Denken von Widersprüchen. Das Denken wird anders, es wird reflexiver, so übt man das auch gleichzeitig ein. Und die Haltungen zu sich und der Welt, ja, ob die, wenn man da Feindselige hat oder Unfreundliche, äh, dann kann man die eben korrigieren mit den Methoden, die wir vorhin schon besprochen haben, weil das ist dann diese emotionale Barriere. Man wird dann, wenn man bewusst kompetent ist, also man hat es dann eingeübt, dieses praxiologische Denken, um unbewusst kompetent äh, zu werden, also dass das so ein Automatismus wird, dass das Denken da automatisch so läuft und ich mich dann nicht mehr dazu anstrengen muss und das nicht mehr in mein Bewusstsein holen muss. Ähm, da bieten sich eben die, die üblichen Methoden an, die man aus äh, Yoga kennt oder aus der Psychologie, wie Wiederholung, äh, Einstellungssätze beispielsweise. Und man kann sich davor auch in eine leichte Trance begeben. Man kann mental reisen äh, machen, um Vorstellungen zu verinnerlichen. Also da, da gibt es der Techniken, ja äh, zig äh, Techniken, ähm, um, um da unbewusst kompetent zu werden. Und dann am Ende des Tages hat man dann ein anderes äh, Selbst- und Weltbild, äh, verinnerlicht auch und reagiert auch ganz anders auf, auf äußere Reize. Und das ist dann sozusagen, äh, das, das, das Erwachsene-Denken, ja, weil das, das, das davor war ja infantil. Man hat sich von, kind, von kindlichen Haltungen, von Haltungen, die einem beigegeben wurden, man hat die nicht reflektiert. Ja? Und das, das, das Individuum, äh, praktisch auf, auf individueller Ebene kann man diese Haltungen reflektieren und dann kann man sie auch nochmal ändern, wenn man das möchte. Das sind ja dann auch Gruppendynamiken. Also... Ähm das Ganze auf eine Gruppe gelegt, ähm, beispielsweise, ähm, keine Ahnung, also äh, du musst als Mensch äh, bestimmt handeln, damit du dich einer Gruppe zugehörig fühlen kannst. Mhm. Ähm, das birgt ja auch eine Gefahr, die in dieser Solidarität zum Beispiel auch steckt. Also ähm, eine, eine, eine Lenkung von außen, mhm. die man dann als Gruppe vielleicht auch gar nicht mehr selber reflektieren kann, weil jeder Einzelne meint, er ist ja der Gute oder friedlich Handelnde sozusagen. Ja, das kann, kann durchaus sein, dass, dass, dass Menschen, die in Gruppen handeln und die ähnliche Haltungen zu sich und der Welt haben, also feindselige Haltungen, und wir wissen ja, in den Gruppen, da spielt dann die, der Angst vor Ausschluss spielt eine Rolle, der umgekehrt der Wunsch dazuzugehören. Und dass das dann emotional für einen eben wichtiger ist, das zu wollen, was die Gruppe will, als, äh, als dass man sagt, ich möchte mich jetzt äh, friedlich oder, oder freundlich meinen Mitmenschen gegenüber verhalten. Richtig, Also das ist klar, das, hat, hat ein, das verstärkt die alten Haltungen. Ne? Und schließt ja dann andere Gruppen, die sich eben nicht so verhalten, wiederum aus. Also daraus entstehen ja auch ähm, bestimmte Formulierungen oder ähm, Ismen, Sozusagen, also mhm. Kommunismus zum Beispiel. Oder, ähm, und daraus entsteht die Gefahr von eben feindseligen Handeln anderen gegenüber. Genau. Also Kommunismus, Sozialismus, das sind jetzt so Lehren. Ja, das ist, wenn man früher also hat, der, der Herrscher ist Herrscher von Gottesgnaden und du hast das jetzt nicht in Frage zu stellen. ja Aber das äh, ähm, stimmt hier das Papsttum oder dann später die, die, die, die reformi reformierte Priesterschaft, die genau dasselbe sagt. Und im Kommunismus und, äh, und Sozialismus, da hat man sich dann den, des Scientismus äh, bedient, man hat, hat äh, eine, eine Pseudowissenschaftlichkeit im Kommunismus und Sozialismus äh, zugeschrieben und ähm, dann hieß es halt nicht mehr follow the priests, sondern follow uh, the science, uh, listen to the experts und ähm, da wurde das auch gar nicht in Frage gestellt. Marx hat das eigene Denken gleich, gleich mal ausgeschaltet. Er hat gesagt, ja, das Denken kommt sowieso von den Produktionsverhältnissen her. Ja, die bestimmen, wie die Menschen denken. Da können die gar nicht viel dazu tun, sondern immer die Produktionsverhältnisse, die gerade vorherrschen, die sind maßgeblich für das Denken. Also diese erkenntnistheoretische Kriegsführung eben gegen ein eigenes Bild, das sich der Mensch macht, indem er seine, sein Handeln a priori durchdenkt. Da ist man dann halt äh, geswitcht äh, zu anderen Narrativen, ja, als die, die man davor hatte, als man merkte, ja, das Pantheon ist jetzt nicht mehr wirksam, das Bild ja, dieser Oligarchie, ob jetzt äh, Zeus oder äh, Jupiter oder Wotan und dann äh, der, der Bossgott äh, den man hat in den Religionen, der, der oben ist und, und eben bestimmt und ähm, dann eben gesagt, bei der Aufklärung, als dann die Naturwissenschaften gezeigt haben, oder kann man doch technisch viel erreichen und man dann die empirische Methode auch für die Sozialwissenschaften als maßgeblich Ansa, obwohl sie natürlich da das nicht leisten kann, was sie in den Naturwissenschaften leistet. Ja. In, äh, erstens ist Wollen etwas anderes als Messen, ja. äh, äh, etwas komplett anderes. Also in der Praxeologie verwenden wir Ordinalzahlen, erstens, zweitens, drittens. Ja. Das sind die, drückt die Präferenzen aus, also eine Präferenzskala. Und Präferenzen haben, haben keinerlei quantitativen Inhalt. Ja. Also wenn ich weiß, ich möchte erstens mit dir ins Kino gehen und zweitens lieber zu Hause bleiben, dann äh, sagt das ist, ist keine Information darüber in der Präferenzkarte, wie sehr erstens gegenüber zweitens vorgezogen wird. Hingegen die, die Zahlen, die wir zu algebraischen Operationen benutzen, 1, 2, 3, das sind Kardinalzahlen, das sind Größenzahlen, die beziehen sich auf die metrische Welt. Damit kann man, kann man also rechnen. Und das ist eben hier schon der Fall gewesen, dass man die, die empirische Methode dann übertragen hat, der, der Naturwissenschaften, obwohl dann auch im, eben in der Gesellschaft äh, wendet der Mensch ja die Methode des eigentümlichen Verstehens an und, und nicht der Naturwissenschaft. Es ist auch eine empirische Methode, aber der Unterschied ist eben, äh, dass äh, es zwar Korrelationen gibt bei den Gesellschaftswissenschaften, aber es gibt nicht das, was man bei den äh, Naturwissenschaften hat, dass man eben die Zusammenhänge zwischen Ursache und Wirkung äh, isolieren kann. Ne? Die, die isolierbare konstante Zusammenhänge zwischen messbaren Größen, die gibt es in den Gesellschaftswissenschaften nicht und auch nicht in den äh, Hybriden aus äh, gesellschaftswissenschaftlicher Methodik, also Verstehen und klassischer Naturwissenschaft und Mathematik, das ja zum a priori Wissen gehört, ähm, ist es auch nicht möglich, diese Beweisführung, die in den klassischen Naturwissenschaften äh, angetreten werden kann über die kausalen äh, Zusammenhänge zu führen, wie beispielsweise also Wissenschaften, die sich mit komplexen Phänomenen, mit Rückkopplungen beschäftigen und da Korrelationen interpretieren. Das ist etwas anderes. Da kann man nicht Beweis dafür erbringen, mit der Interpretation von Daten in der Vergangenheit oder Mutmaßungen, wie diese Daten sich dann in Zukunft entwickelt werden, für die eigene Hypothese. Das hat Mises schon erkannt. Also komplexe Phänomene mit Rückkopplung ist beispielsweise, wie, wie der Klimaverlauf ja, sich fortsetzen wird oder wie Krankheitswellen sich entwickeln. Sie können, also es fehlt hier schon, sind historische, komplexe Phänomene mit Rückkopplung. Historisch heißt nicht wiederholbar. Sie können das Erdklima nicht unter denselben Bedingungen wiederholen. Ähm, komplex heißt, äh, der Ursachen äh, sind viele, ja. wir können, es gibt viele Faktoren und äh, man, man kann nicht eindeutig sagen, welche Faktoren wie zusammenwirken oder wie, welche Faktoren relevant sind, wie relevant ein Faktor ist, ja, das sind alles persönliche äh, Bedeutsamkeitsurteile ähm, und äh, es ist also auch deshalb nicht von jedermann jederzeit testbar und wir sehen auch verschiedene Experten, kommen zu verschiedenen Einschätzungen und dieselben Experten, wenn sich dann die Datensätze ändern, kommen zu verschiedenen Zeitpunkten, zu verschiedenen Einschätzungen. Und es liegt jetzt nicht, sozusagen, das liegt keine Panne vor, sondern es liegt in der Natur der Sache, diese Methode des eigentümlichen Verstehens, also des Interpretierens komplexer gesellschaftlicher oder auch natürlicher Phänomene. Zum, zumal die Wissenschaft sich ja auch immer wieder selbst Theorien aufstellt, die sie ja dann Widerlegen wollen. Also, die, genau. die, ne, also die, die Wissenschaftler sind ja die ganze Zeit dabei, sich ihre eigenen Theorien eigentlich widerlegen zu wollen und eben genau, daran diese, dann. Äh, dieser Falsifikationismus, genau. ja, und da hat eben Karl Popper gesagt, ja, eine, eine Hypothese ist, ist eine wissenschaftliche, wenn sie testbar ist. Ja. Aber äh, hier ist es so bei den Expertenmeinungen, äh, selbst wenn das eintrifft, was Sie sagen, wissen wir nicht, ob es aus dem Grund eingetroffen ist, den Sie angenommen haben. Und wenn Sie die Vergangenheit analysieren, die Geschichte, dann wissen wir auch nicht, ob, ob die, so wie Sie es interpretieren, ob die Faktoren maßgeblich waren, die Sie für maßgeblich hielten. Es können ja beispielsweise verschiedene Fußballexperten, die prognostizieren Fußballspiel ja, und dann hat der eine Recht, aber ob es jetzt dann, äh, vom Ergebnis her ja zumindest, aber ob es jetzt dann tatsächlich daran lag, äh, dass äh, der Torwart in schlechter Verfassung war, der Schiedsrichter eher für die eine Seite in der Parteinahme war oder der Stürmer in, ausgefallen ist, äh, das kann keiner am Ende des Tages, äh, da ist keine Beweisführung möglich. Ne? Ja. Ah, ja Ich, ich würde noch mal zurückkommen wollen. Ähm, ja Kurz nachgedacht. Das war ganz viel. Genau. Du hattest nämlich gerade angesprochen, ähm, also wir sind ja gerade äh, in, die, in die Methode der Naturwissenschaften, äh, mhm. ich sag mal, gegangen und sozusagen als, ja. als äh, weil du den Scientismus nämlich angesprochen hast und ja. ähm, dieses, dieses theozentrische Weltbild, ähm, was früher ja die, die, ich sag mal, bestimmt, also ich ich sage es ich sag mal aus meinen Worten, politisierte Religion, die man, ähm, das, was der Mensch sich nicht erklären konnte, muss dann eine Hypostas, hypostasierte ein hyperstasiertes Ding sein, sozusagen. Irgendwas, mhm. was, was äh, höhere Mächte hat, genau. Ähm, und der Staat äh, bedient sich, oder der Staat, den, wie, wie wir ihn heute kennen, letzten Endes, der auch den ja. Scientismus einsetzt, ähm, verwendet sozusagen die... Äh, also er, er tut so, als wären die Naturwissenschaften so eine Art a priori äh, Wissenschaft. Ne? Also mhm. so, so liegt da jetzt nach... Das sind ja diese Klimawissenschaften, wo man sagt, okay... Das, äh, sind, keine das sind schon keine klassischen Naturwissenschaften, ne? weil da geht es ja nicht um... Die um, um äh, isolierbare, konstante Zusammenhänge zwischen messbaren Größen, die genau. von jedermann jederzeit wiederholt sondern im ersten Schritt tut man so, als wären die Mutmaßungen, die, über, die man über komplexe, natürliche historische Phänomene mit Rückkopplungen anstellt, als wären diese Mutmaßungen äh, genauso korrekt, wie die der klassischen Naturwissenschaft. Kannst du dich bitte äh, stumm stellen, solange er spricht? Oh, Verzeihung. Ja, gut, gut zu wissen. Okay. Ähm, genau, und ähm, da, da habe ich das Gefühl, dass, dass man dann halt sozusagen ähm, dadurch, dass diese politische Komponente mit einspielt, ähm, dass man äh, dieser empirischen Wissenschaft letzten Endes eine, eine, ja, so eine Art ähm, a priori ähm, ja, Charakter dem in, äh, sozusagen zuschreibt. Ja. Ähm, also ich würde es vielleicht mal mit einem anderen Beispiel machen und zwar... <kühm> Die Erklärungen, also der Klimaaktivismus ist ja demnach mit Natur, also mit, oder ich sage mal, mit pseudo-naturwissenschaftlichen Phänomenen zu, erklärt, zu erklären laut Naturwissenschaften. Aber gerade so die, die, die, die Bolschewiki, die, gerade die, die marxische Antilogik, von der du auch eigentlich ja. quasi gesprochen hast, die haben ja immer wieder Mittel und Wege gefunden. Also beispielsweise hat Lenin als erster von, diesem, von dieser esopischen Sprache, also diesen Neusprech sozusagen, wie wir es heute sagen, können, verstanden, ähm, da ist eigentlich die Frage, die ich jetzt endlich mal stellen möchte. <lacht> die ist tatsächlich ähm, oder ich, ich muss vielleicht mal heute heute würde ich würde ich das ne Kulturmarxismus nennen, was heute passiert? Und zwar, dass man ähm, mit verschiedenen ähm, ähm, ähm, Phänomenen, wie ob das jetzt äh, diese Minderheitsphänomene sind, ob das bestimmte, dass man ne, dass man ganz spezifisch auf ähm, Rassismus, Antirassismus anspielt ähm, oder auf ähm, auf Minderheiten auf se sexueller Ebene, aber ähm, das, das ist halt schwer zu beweisen, auch was, was Propaganda per se ist. Das sind halt aus meiner Sicht, oder das sind Bedeutsamkeitsurteile. Ähm, aber die Frage ist eigentlich, ähm, und ich glaube, das hat Mises versucht in seiner äh, in antikapitalistischen Mentalität, wie ähm, gibt es da aus deiner Sicht, ähm, also oder wie kann man da eigentlich äh, praxiologische, die praxiologische Methode anwenden, ähm, diese, diese Art von Polemiken, von, von politischer ähm, ja. Gehorsamkeit ähm, zu, zu, zu ähm, ja zu entlarven, würde ich sagen. Also, einmal kann man auf ganz grundsätzlicher Ebene sagen, jetzt höre ich mich wieder gerade. Genau, man kann auf ganz grundsätzlicher Ebene sagen, dass Herrschaft, also wie wir sie heute kennen, also jemand wird bedroht, damit er eine Handlung oder ein Unterlassen durchführt und es wird ihm Zwang angedroht, dass das natürlich nicht gerechtfertigt werden kann, weil da spielt der Recht gar keine Rolle, also die Vereinbarung. Recht muss immer vereinbart werden, dann gibt es die Spiegelseite von Recht, ist es Pflicht, also dadurch, dass ich mich verpflichte, etwas zu tun, erhält jemand anders das Recht dazu und ähm, so funktioniert Recht und das andere ist Macht. Und Macht und Recht sind natürlich zwei unterschiedliche Paar Stiefel, ja. Und da wird halt von den Rechtspositivisten äh, vertreten, ja, dass man äh, der, der Stärkere hat Recht, was natürlich völlig falsch ist. Ne? Weil durch Recht, durch freiwillige Vereinbarung kommt es zu Win-Win-Situationen, zu neuen Pareto-Optima und äh, durch den Einsatz von Macht und Zwang kommt es zu Win-Lose-Situationen. Ne? Deswegen kann es prinzipiell nicht gerechtfertigt werden. Das kann man a priori also schon erkennen. Wenn man dann gucken will, was ist, äh, zu welcher äh, erkenntnistheoretischen Kategorie gehört, das, was Experten mir gegenüber jetzt gerade behaupten oder Intellektuelle. Ja, heute wird ja intellektuell schon mal der Rahmen aufgemacht. Moment, es gilt ja der Materialismus. Ja. Also nur das, was sinnlich äh, testbar ist, kann auch wissenschaftlich sein. Wobei aus dem Messen von Größen der Außenwelt ergibt sich das gar nicht. Das ist eine metaphysische Annahme, die am Ende des Tages äh, nicht, überhaupt nicht beweisbar ist. Ähm, weil aus dem Messen folgt nicht, dass nur das, was äh, gemessen oder sinnlich erfahrbar ist, äh, einen wissenschaftlichen oder einen Wahrheitswert haben kann. Ne? Die, die verwenden ja auch Mathematik und Mathematik ist zum Beispiel auch nicht empirisch testbar. Ne? Die ist axiomatisch wie die Logik, wie die Praxiologie, wie die Handlungslogik. Ähm, und äh, dann kann man dann erkennen, ja, wenn, von was spricht äh, der Intellektuelle jetzt? Ja, er möchte mir sagen, ich soll mich auf die empirische Wissenschaft verlassen. Da kann ich sagen, ne, das ist falsch. Ja. Ich kann a priori, ich, kann ich im Denken und Schließen äh, dazu kommen, äh, dass das falsch ist. Ähm, dann kann ich noch sagen, wenn ich die Experten höre, kann ich sagen, okay, sind das jetzt isolierbare, konstante Zusammenhänge zwischen messbaren Größen, über die, die mich aufklären wollen? Oder sind es Mutmaßungen, die sie anstellen, persönliche Mutmaßungen über komplexe Phänomene mit Rückkopplungen, die äh, schon, weil das Ding in der Zukunft spielt, jetzt nicht evidenzbasiert testbar sind, aber schon allein deswegen, selbst wenn es in der Vergangenheit gespielt hat, können wir nicht sagen, ob die Interpretation der Daten, so wie sie sie vorgenommen haben, objektiv richtig sind, weil eben persönliche Bedeutsamkeitsurteile eine Rolle spielen. Man kann, man kann wenn, wenn einer ein komplexes Phänomen, also wie, wie den Klimawandel jetzt interpretiert, wie, wie, wie es in der Vergangenheit war, dann kommen eben unterschiedliche Experten zu unterschiedlichen Einschätzungen, welche Faktoren waren relevant, wie waren sie relevant, wie haben sie sich auf das ausgewirkt? Ja. Es ist, man hat eben nur Korrelationen, ja. man, man, scheinbare Zusammenhänge. Kausalität ist, ist nicht nachweisbar. Und dann kann man sagen, na, am Ende des Tages ist der Beweis äh, der Richtigkeit damit a priori nicht führbar. Ne. Die Erkenntnistheorie ist Teil der Praxeologie. Nur Handelnde brauchen Wissen. Ja. Wer keine Ziele verfolgt, Wem es nicht darum geht, seine Unzufriedenheit zu vermindern, ja, der braucht kein Wissen. Wissen ist ein Mittel. Wissen ist ein Mittel, um ein Ziel zu erreichen für einen Handel. Die Erkenntnistheorie ist Teil der Praxiologie. Und äh, dann können wir eben sagen, äh, letztlich am, am Ende des Tages das persönliche Relevanzurteil äh, des Experten ist natürlich äh, am Ende des Tages seine, seine Intuition. Ja? Und, äh, Widerspricht es meiner Intuition oder vermute ich da jetzt sogar, äh, dass es um Legitimismus geht, ja? also dass er damit Herrschaft rechtfertigen möchte, den Einsatz von Zwang? Und da komme ich noch auf, auf einen anderen Punkt. Jetzt selbst wenn äh, äh, da zu befürchten ist, dass, dass sich dieses oder jenes historische Phänomen wie eine Krankheitswelle oder der, der Verlauf des Klimas so oder so entwickeln, ja, dann folgt daraus noch lange nicht, was getan werden soll. Ja. Das hatten wir ja zu Anfang. Es gibt keine Wissenschaft vom Sollen, keine Wissenschaft von etwas, was sein sollte. Und niemand ist natürlich in der Position, abzuwägen für andere Menschen, dass Zwangsmaßnahmen, die ihm hier und jetzt natürlich Schaden zufügen, mehr <lacht> Nutzen bringen, als äh, sie Leid bringen den Menschen äh, im Hinblick auf, wenn diese Katastrophe dann eintritt. Ne? Weil Nutzen und Leid kann man a priori nicht abwägen. weil Wiegen heißt ja wieder messen, vergleichen mit dem objektiven Standard. Es gibt bei Nutzen und Leid keinen objektiven Standard, sondern nur sieben Milliarden Subjektive. Also niemand wäre auch hier in der Position. Und ähm, damit wir dann sozusagen, und da kommen wir wieder zurück, zu friedlichen und freundlichen Handeln. Ne? Ähm, Angriff und Verteidigung. Der Verteidiger ist natürlich nur jemand, der, der einen, einen Angriff abwehrt oder eine Gefahr abwehrt. Und deswegen haben wir in der Justiz ja auch das Prinzip des friedlichen Zusammenlebens. Da gibt es zwei grundlegende Prinzipien. Eins ist primum non nocere, ja, zuallererst füge kein Leid zu. Und auf die Justiz dann in dubio pro reo. Ja, das heißt im Zweifel für den Angeklagten. Und in einem weiteren Sinne, im Zweifel füge ich kein Leid zu. Ja, und wenn, wenn natürlich jetzt jemand politisch mit better safe than sorry argumentiert, er kann aber äh, also sozusagen äh, lieber, lieber auf Nummer sicher gehen und deswegen jetzt Zwangsmaßnahmen einsetzen, dann kann er ja nicht beweisen, dass sein Katastrophenszenario eintrifft. Er kann nicht beweisen, a priori eben nicht. Äh, das ist... Unmöglich, dass das ein, eintreffen wird. Und, wer, und wenn jemand Zwang einsetzt, ohne beweisen zu können, der andere ist ein konkreter Gefährder oder ein Schädiger, dann ist das selbst ein Angriff und eine feindliche Handlung, eben keine Verteidigung. Die Verteidigung oder Abwehr von, von, von, von eines Angriffs oder eines Schadens, Verteidigung setzt voraus, dass ich beweisen kann, dass der andere mich angreift oder von ihm eine, eine konkreter, konkrete Gefahr eines, eines Schadens ausgeht. Ähm, und äh, das haben wir dann können wir dann auch noch sagen, dass das dass hier ähm, eben feindliches Handeln vorliegt, wenn solche Zwangsmaßnahmen aufgrund gemutmaßter äh, Katastrophen, über die man nicht Beweis führen kann, äh, eingesetzt werden und äh, die Verte es, es keine Verteidigung ist, keine Gefahrenabwehr. Ich würde es nochmal sagen, Manuel, bevor du dann kommst, ähm, es ist halt, also mein, um die praxeologische Methode anzuwenden, ähm, um ähm, also, diese, die, die also die Deduktionsherleitung, also die mhm. Proposition, ich würde eher sagen, die, die, das Prüfen von Propositionen am Ende des Tages, ähm, wenn man sagt, okay, ähm, an, ich würde jetzt das Beispiel wieder des, äh, der, der, der, der, des Mindestlohns nehmen, mhm, da, würde, genau. da würde Mises zum Beispiel sagen, oder <lacht> ja, Mises hatte geschrieben, ähm, dann würde sie sozusagen sich einen Preis einpegeln äh, oder gezwungenermaßen nicht einpegeln, sondern der ist dann gesetzt, der eigentlich mhm. über den üblichen Marktpreis, äh, Marktniveau sozusagen liegt. Ähm, mhm. Also die, worauf ich jetzt hinaus will, ist ähm, die Opportunitätskosten, die da eigentlich dahinter liegen. Also dass eigentlich ähm, in ein, ein mögliches feindseliges Handeln eigentlich stattfindet, nämlich zu, mhm. für die beispielsweise, die äh, aufgrund dessen ihren Job verlieren könnten, ja, ja. Es liegt ja, liegt, ist, ist schwierig, finde ich, in, immer in der Praxeologie, ähm, also gerade, ich merke das jetzt in, in, in Diskussionen, dann zu sagen, okay, es ist halt diese praxeologische Auslegung, die, die ist halt stringent, die ist halt logisch, ne? die ist halt ja. ähm, äh, a priori. Aber, ja, genau. ähm, aber, aber die, die Handlung per se ähm, ist, dann so, also, es ist dann zu rechtfertigen damit, dass diese Handlung nicht eingetreten bisher ist. Ne? Hm. Ähm, und wenn dieser, ne? hm? bitte? Was nicht eingetreten Was, ist? Genau, also dass diese Handlung noch nicht eingetreten ist. Also dass diese, diese praxiologische ähm, ähm, ähm, ähm, Handlungsempfehlung zu sagen, okay, also wenn ihr diesen Mietpreis, äh, äh, diesen Mindestlohn, haben wir gesagt, äh, festlegt, dann pa ja. passiert das und das und das. Ja. Ähm, aber die Pol Politik macht ja genau das andere. Also die, die, die sagt dann, okay, wir, also ne, utilitaristisch denken, sagen sie, wenn wir den Mindestlohn festlegen, geht es allen besser. Und dann ähm, passiert das Gegenteil und die, die Politik interveniert sozusagen. Genau, und, ja, das, ähm, ist, das hat ist ja als Interventionsspirale. Ja, als Intervention. ne? Genau, und ähm, also ich habe wahrscheinlich gar keine, keine richtige Frage. Ich finde es halt bloß ähm, ultra schwierig, ähm, dass man nämlich diese. Ich, ich würde es immer noch unter äh, dieser Antilogik dieses. Ähm, dieses Entfernen oder ab, dieses aposterioristische Denken ähm, ja. mit a, a priori-Denken letzten Endes ähm, dem entgegenzuwirken. Also, ne, also du, wenn du beispielsweise, du Andreas, versuchst als Praxiologe jemanden die äh, a priori-Wissenschaft, also der Praxiologie nahezulegen, ja. ähm, dann ist es vielleicht anhand dieser Erklärungen ganz, ganz einfach, aber anhand von echten Handlungen, die äh, heutzutage leider nur die Politik äh, im Fokus nimmt, ja. obwohl jeder für sich selbst souverän sein könnte, das, das will ich mir jetzt auch nicht anmaßen, ob das jeder kann natürlich, ja. ist es, finde ich, immer sehr schwierig, ähm, da wirklich was Handfestes zu machen. Es sei denn, ich glaube, ähm, was man immer merkt, das ist ja bei den Bitcoin halt so, ähm, ist dann dieses intrinsische Verstehen, glaube ich, ähm, ne, was diese, die Praxeologie als sich für je, jeder ähm, irgendwie in sich trägt, jeder. Ähm, und ich glaube, vielleicht ist das auch der Weg, was auch Mises meinte, ähm, ähm, der Wettbewerb der Ideen, dass man sagt, ähm, man versucht, Ideen sozusagen voranzutreiben, um die Leute vielleicht nicht ja, doch zu überzeugen, aber mit, mit Stringenz, mit Argumentation. Ähm, ja Damit wird es ja, eben, das versuche ich vorhin zu so sagen, mit Stringenz, mit Argumentation. Warum es jetzt in der Diskussion mit dem Mindestlohn schwierig wird, ist ja nicht, dass das schwer zu verstehen wäre, dass ein Mindestlohn, der über dem Marktlohn liegt, tendenziell zur Arbeitslosigkeit führt. Ein Mindestlohn, der unterhalb des Marktlohns liegt, wirkungslos bleibt. Und dann kommt es halt darauf an, wie stark weicht der vom Marktlohn ab. Das ist a priori richtig. Das kann jeder nachdenken. Die Frage ist nur, ob, ob jemand nachdenken will oder eine gegensätzliche Position für sich rationalisiert, äh, weil er das nicht möchte, ja, weil er seine Position einfach verteidigen will. Und das ist natürlich heute in Diskussionen so, dass sich die Diskussionspartner nicht wohlmeinend begegnen. Der, der Sinn der Diskussion ist äh, also oftmals nicht <lacht> nicht, nicht na, jeder Diskussion, aber nicht wohlmeinend begegnen, dann ist der Sinn der Diskussion nicht, vom anderen zu lernen ja, und dann, dann zu sagen, ah ja, das Stimmt. Also das, das, zum Beispiel der Lackmustest a priorischen Wissens ist ziemlich einfach. Ne? Das ist eine, eine a priorische äh, Wahrheit ist dadurch gekennzeichnet, dass etwas, das im Widerspruch dazu steht oder die Negation, dessen nicht als wahr gedacht werden kann und jeder Mensch verfügt über die gleiche Logik. Es gibt keine chinesische Mathematik, die zu anderen Ergebnissen käme, wie die mexikanische oder die deutsche. Das ist, das ist dem Menschen schon mitgegeben, die Handlungslogik praktisch. Und man muss ihn schon stark verwirren und viel Aufwand betreiben, damit er eben nicht zum eigenen Denken kommt. Und wir können, wenn wir die Geschichte der Zivilisation zurück betrachten, können wir sehen, dass durchaus sehr viel Aufwand betrieben würde und sehr stark auch verwirrt würde und, und, und, und Menschen in Krisen gestützt werden, wenn, wenn sie Angst sind, dann, dann funktioniert äh, das Denken nicht mehr, dann sind sie eingeschüchtert, ja, dann, dann sind sie wieder auf dem Niveau vom, vom äh, Fünf- bis Sechsjährigen, dem, der, der, der, der emotional jetzt so stark äh, beeinträchtigt ist, dass er eben keinen Zugang hat zum Verstand, äh, sondern rein, allein in den Reaktionsmustern aus dieser Zeit heraus äh, reagiert und äh, Deswegen ist das in der Diskussion schwer machbar. Man kann das praxeologische Wissen ausrollen. Ja, dann können die Menschen, die bereit sind, das anzunehmen, für sich das annehmen. Und man kann natürlich die, die Haltungen der Mitmenschen, auch allein, dass ich mich ihnen gegenüber anders verhalte, oder dass der ein oder andere Mitmensch dann vielleicht mal auf die Idee kommt, Mensch, du, der, irgendwie, der, der scheint da Haltungen zu sich und zur Welt zu haben, die machen dem das möglich, schmerzfreier durch unsere Heutigen Krisenzeiten zu kommen, als als mir das gelingt oder auch anders umzugehen mit dem Schmerz. Ja, Das möchte ich annehmen. Mises hat, äh, das, das ist die Bottom-up-Methode, wie sich äh, das eigene Denken durchsetzt. Ja, Mises hat gesagt, äh, Änderungen finden immer so statt, dass eine kleine Gruppe ja, zuerst die Neuerung übernimmt, hier die Neuerung hin zum eigenen Denken und dann äh, immer mehr äh, das übernehmen. Es ja, ist ja nie so, dass erst die Masse der Menschen hat eine Neuerung ja, und äh, dann rieselt es langsam runter zu Minderheiten und zum Individuum, sondern ganz im Gegenteil, oft sind es herausragende Individuen wie Dante oder Mises oder Kant, die eine Neuerung im Denken erfassen. Und dann geht es auf kleine Gruppen. Und wie wir sehen, dass, dass zumindest seit Dante kann man es ja nachvollziehen und bestimmt auch noch zu, zu antiken Denkern, wie lange das dann doch dauern kann, bis es eine, eine etwas größere Minderheit erreicht. Und ähm, die zweite Methode, die, die Top-Down-Methode, war eben die, die Kant äh, gewählt hat, dass er die Obrigkeit einfach bittet, die Menschen das eigene Denken zu gestatten und aufhört, ihn zu verhausfiehen. Was äh, sozusagen, was, was durchaus auch eine Möglichkeit ist. Ne? Es gibt, gab, gab immer wieder. Äh, selbst in kleinsten Familien gibt es Streit und es gab immer wieder Schismen zwischen den Machthabern. Ja. Macht hat immer so das Prinzip, äh, dass äh, solange ich nicht der Mächtigste bin, äh, bin, ich, bin ich doch noch in der Herrschaft von jemand anderem befangen. Und äh, so, dass es da immer wieder äh, zwischen, zu Schismen kommt, zwischen Sonderinteressengruppen und zwischen Machthabern. Ja, Im Prinzip der das Game of Thrones oder wie Wagner das dann dargestellt hat im Ring des Nibelungen, ja, dieses Hauen und Stechen äh, zwischen äh, den Göttern und den Zwergen und, und, und auch J.R.R. Tolkien, das der, der Ring der Macht, ne, wo, wo der halt ist, wo es zentralisierte Macht gibt. Da gibt es immer auch Hauen und Stechen drum, wer diese zentralisierte Macht hat und wo, wo sie nicht ganz zentralisiert ist, wer der Hegemon ist, wer zumindest die Vorherrschaft hat. Ne? Das beschreiben all diese Dramen äh, von äh, Tolkien oder von Richard Wagner. Ähm, und äh, das hat halt so die inhärente äh, Problematik. Und dann gab es mal, immer mal wieder nettere und weniger nette Herrscher. Und Kants Idee war halt einfach hier die Bitte äh, nach, nach Top-Down äh, äh, zulassen von, von eigenem Denken und in der Tat äh, gab es ja auch schon Menschen, die zu politischer Macht gelangten, die äh, das freie Handeln und das, das eigene Denken, also frei in dem Sinn äh, jetzt das un Unerzwungene, nicht vorgegeben, zugelassen haben, wie beispielsweise Ludwig Erhard, der, der dann nach den Trümmern des Kriegs wie ein Phönix aus der Asche äh, kam und, und da eine große äh, Möglichkeit der Handlungsfreiheit den Menschen gegeben hat. Er hat die Preisfixierung aufgehoben ähm, und äh, damit äh, das, was dann die Linken das Wirtschaftswunder nennen, <lacht> ermöglicht, was halt einfach nur dann dazu führt, dass sich die, äh, die Kräfte, äh, der, das Gesetz der Assoziation, also der Arbeitsteilung und das Gesetz der Kapitalakkumulation dann einfach im freiwilligen Handeln ihren Weg bahnen und dazu kommt es zu Wohlstands. Zunahmen sozusagen automatisch, wenn man nicht mit Zwang und Gewalt interveniert und die freundliche Kooperation in Weg geht. Und ähm, das sind so ähm, die Möglichkeiten, die, die, die beide vorhanden sind. Es kann von unten kommen, es kann von oben kommen, ähm, dass sich äh, das eigene Denken und das Denken in Richtung Praxeologie, Handlungslogik entwickelt, dass man das Denken auch wieder benutzt und nicht, nicht nur die die Intuition, also die Interpretation von Erfahrung, was eben in den Bereich des a posteriori, der, der, der, der, wie, wie äh, Dante sagte, das äh, ja, nicht zu so sicheren, des widerlegbaren Wissens gehört. Manuel, bitte. Ja, hallo Andreas, danke, dass du hier bist. Wir kennen uns vom Mises Institute für die anderen. Hm? Ähm, die Frage geht zurück auf die Hypostasierung. Hm? Und ähm, ich glaube, du hast das, also da, da hast du den Vergleich der Weihnachtsmann angeführt. Mhm. Äh, ich glaube, das ist äh, vielleicht für manche missverständlich. Also mhm. also Hypostasierung würde ich jetzt sagen, ist so eine irgendeine Wirklichkeit etwas beimessen, was in Wirklichkeit nur, in Anführungsstrichen, nur eine Vorstellung im Kopf ist. Mhm. Genau. Und ich meine, das ist... Also würde, ich würde sagen, das kann auch nützlich sein. Also man ja, ja, spart kognitiven Aufwand, wenn man so tut, als ob irgendwas der Fall ist, ja, ja. wenn es halt tatsächlich zielführend ist. Also ich würde sagen zum Beispiel, dass das für, der Fall ist wenn im Fall von Geld. Also wir tun so, als ob ein Papierschein oder irgendeinen Datenbankeintrag irgendeinen Wert hat und wir können den Tauschhandel damit verwirklichen. Und es äh, ist halt schwierig jetzt, äh, oder vielleicht kannst du jetzt, das wäre die Frage, wie wie Beurteilt man, welche Vorstellung, welche Hypostasierung ähm, nützlich ist? Also ist jetzt, äh, ja. ist jetzt der Weihnachtsmann nützlich? Kann man auch so, ist es trainiert man vielleicht dem Kind an, ja. dass es irgendwie eine niedrigere Zeitpräferenz bekommt. Ja. Ne? Also Oder ist es äh, im Falle von Geld, habe ich angeführt. Und du hast gesagt, der Staat, das ist dann auch eine Vorstellung irgendwie im Kopf. Aber welche ist denn jetzt nützlich und welche nicht? Ja, also im Grunde genommen kann jede Hypostasierung äh, prinzipiell nützlich sein, solange man weiß, dass es eine Hypostasierung ist. <lacht> es ist ja nur, wenn man, wenn man die, diese unmittelbare Wirklichkeit für voll nimmt. Also die, die Juristen sprechen ja bei der, äh, bei der Körperschaft von der juristischen Fiktion. Ja? Und wenn wir dann sagen, die Körperschaft hat Organe, etwa die Aktionärsversammlung, der Vorstand, der Aufsichtsrat, dann wissen wir genau, dass das eine Metapher zum menschlichen Körper ist. Ja? Aber dass der natürlich nicht wirklich Organe hat wie lieber Herz etc dass es eine Metapher ist, dass es dabei um eine Gruppe von Menschen geht, aber aus Gründen der Vereinfachung behandeln wir diese Gruppe von Menschen, als wäre es eine Person und nennen das dann eine juristische Person. Ja, und das ist eine juristische Fiktion, die uns das Handeln im Alltag erleichtert. Und auch für die Eltern, wie du gesagt hast, entweder mit der Zeitpräferenz oder auch, weil es eine schöne Geschichte ist von dem Weihnachtsmann, ist es doch äh, durchaus, wobei beim Weihnachtsmann ist es, es ist auch ein geistiges Konzept, ja? Ähm, ähm, ist das im Prinzip kein Schaden und das Kind kommt ja dann später drauf. Ne? Mit zwölf äh, in etwa glaubt sie ja dann schon, schon nicht mehr an den Weihnachtsmann, hat aber äh, noch die Haltung zu sich und der Welt, äh, dass der Zwölfjährige meinetwegen, dass er ein besserer Mensch ist als sein Bruder, weil er besser Fußball spielen kann. Ne? Also ähm, hat da noch äh, Haltungen, die nicht äh, mit der Handlungslogik übereinstimmen. Aber die Hypostasierung des Weihnachtsmanns, die kann er dann auflösen. Aber viele heute können zum Beispiel die Hypostasierung äh, des, des Gemeinwohls oder des Staates äh, nicht auflösen. Da hat der ja JRR Tolkien äh, mal so schön gesagt, äh, dass er äh, jeden da am liebsten wegsperren würde, der von England nicht als einen Teil der Erdoberfläche spricht, ja, sondern damit äh, den, den, den Staat und die Regierung meint, also sozusagen überpersönliche Wesen. Ihm ja, wäre es viel lieber, die Leute würden von äh, König Georg und seinen äh, Beratern sprechen oder von Winston Churchill und seiner Bande. Ähm, dann wäre das auch klar und es würde im Denken ein den in Kollektivismus äh, verhindern. Also es sind immer die, die, die geistige Konzepte, von denen man weiß, es sind Hilfsmittel, ne, geistige Hilfsmittel. Und die haben keine unmittelbare Wirklichkeit, die können Nutzen stiften und die können zum Schaden von jemand anders eingesetzt werden, indem man dem vorgaukelt. Das ist gar kein geistiges Konzept, das wir hier nur als Vehikel benutzen. Das ist die Wirklichkeit. Es gibt den Staat und er ist 200 Jahre alt. Dann müsste man sagen, naja, wohl, das geht ja gar nicht. Der Staat ist ja kein Wesen. Lebewesen können also Menschen, jetzt nicht 200 Jahre alt, aber 90 Jahre alt werden. Was die meinen eigentlich ist, dass unter diesem Logo ja, des Staates, meinetwegen unter dem Adler und unter der Bezeichnung seit 200 Jahren Menschen und, unter diesem Namen gemeinsam sich zum gemeinsamen Handeln verbunden haben. Es waren immer wieder andere Menschen. Also, ähm, ja. ähm, noch die, Markt, die Marktradikalen haben die. Wir haben die Hände oben. <lacht> Bitte. Äh, ja, man äh, hört, hört mich, oder? Ja. Alles klar. Ähm, ja, und zwar die Frage, ähm, weil wir haben ja jetzt äh, momentan enorm viele Menschen, die eben an diese ganzen äh, Dinge wie, ja, äh, der Staat ist wichtig und er muss die Straßen bauen äh, und wa was auch immer glauben. Äh, und ja, wie, wie geht man da am besten vor, um den Menschen klarzumachen, dass es das eben nicht notwendig ist? Also, dass man den Staat, wie wir ihn heute kennen, als sozusagen eine Gruppe von Personen, die dann mit dem Mittelherrschaft andere Menschen ihrem Willen unterordnen, dass dies eigentlich nicht gerechtfertigt werden kann, handlungslogisch, wenn die Zustimmung der anderen dazu fehlt, dass es dann Macht ist und nicht Recht, das ist ja ziemlich einfach zu erklären. Aber das ist dann eben, wie ich vorhin auch schon meinte, das sind, sind emotionale Hindernisse. Ne? Das ist erstmal so gewohnt, in diesen Mustern zu denken und auch zu fühlen. Ähm, man weiß, die Gruppe derer, die das auch glaubt, ist so riesengroß. Man befürchtet vielleicht auch Schaden, ne? äh, wenn man jetzt äh, zu anderem äh, Denken übergeht, dass einem dann Schaden zugefügt wird oder wenn man sich da entgegengesetzt äußert. Das sage ich ja immer als, als praxiologischen Disclaimer. Hey, wir Praxiologen sagen nicht, was sein sollte, wir beschreiben nur, was ist. Da. Das können wir eben a priori sagen. Feindliche Handlung, freundliche Handlung, etc. Ja, aber wir stehen uns genauso wenig, wie der Verhaltensbiologe sich hinstellt und sagt, der, der Löwe sollte das Gnu äh, nicht reisen oder der, der, der Kuckuck sollte den Zaunkönig nicht äh, betrügen, um an dessen Brutpflegeleistungen zu gelangen. Also das ist halt eine Beschreibung. Wir können sagen, das ist das, das, was der Kuckuck am Ende des Tages tut, ne? ohne dass wir damit eine Wertung verbinden. Und das ist, ist für mich auch wichtig, dass wir in der Praxeologie. Persönlich hat man natürlich immer ein anderes Verhalten äh, zu, zu den Dingen, die sie passieren. Aber von der wissenschaftlichen Seite her ist es erstmal ein Beschreiben ja, und nicht ein, was sein sollte. Kant wurde das ja auch vorgeworfen, dass er äh, gesagt hat: in der Tat ja, sollen die Menschen, also äh, er, er, er plädierte in seiner Aufklärungsschrift für das eigene Denken, ja, aber in der Tat zum Gehorsam, ja, im Handeln zum Gehorsam. Äh, wohl wissend, dass natürlich erstens äh, Cancel Culture und Zensur gab es damals auch. ja, Und Herr Kant hatte. Natürlich bestimmt auch kein Interesse, dass ihn die preußische Regierung nicht mehr ermöglicht, seine Gedanken freizulassen. Und zum Zweiten, weil er natürlich auch genau wüsste, dass es absolut sinnlos ist, dass wenn die große Masse der Menschen, also wenn die Masse der Menschen feindselige Haltungen zu sich und zur Welt haben, dass dann eben keine Reform im Staate möglich ist oder dass eine Revolution auch nur eine Verschlimmbesserung herbeibringt. Weil eben solange die Menschen feindselige Handlungen emotionieren, die Masse der Menschen kann man da nichts tun. Und der Weg, wie man es erreichen kann, das habe ich ja vorhin schon versucht zu beschreiben. Es ist top-down offen, also jemand gibt das eigene Denken frei und, und, und, und behindert dann nicht mehr, beendet Cancel Culture, beendet Beeinflussung äh, zu den eigenen Haltungen. Oder eben äh, bottom-up, finden Minderheiten, äh, ergreifen dieses neue eigene Denken, also a priori Denken das a priori-denken, das praxiologische Denken. Und äh, das breitet sich aus, bis es dann... Äh, die Masse der Gesellschaft irgendwann erreicht und das kann das sind natürlich Prozesse, die sind auch, auch äh, gleichzeitig möglich. Ne? Ich glaube, ich, ich will das mal an Luna abgeben, weil ich habe nämlich eine Frage, die zwar in diese Richtung geht, aber ich glaube, da würde ich bisschen gerade wieder das Thema. Also, ich würde das Thema trotzdem schon wechseln. Genau. Mhm. Ähm, ich habe ich hab so eine Theorie und ich wollte einmal wissen, was Sie dazu meinen. Ähm, mhm. Ich habe irgendwie die Beobachtung gemacht, dass, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die sehr in bestimmten, in bestimmten Sprechen unterwegs sind, da wird dann was abgespult, was sie halt gehört, gesehen haben. Da kommt dann wieder Mimetik ins Spiel. Wenn man dann aber tiefer geht und die, die, die Grundannahmen hinterfragt, äh, merkt man, ah, da sind total libertäre Ansichten eigentlich dahinter. Und ich habe irgendwann gedacht, ob der Mensch im Grunde eigentlich libertär ist ähm, und alles, was da drüber kommt, ähm, so, so ja, Schichten von allem, was einem auferlegt wird, Erziehung, Prägung, politische Ansichten und so weiter, ähm, dass das wie abgetragen werden muss, um wieder, um wieder stoisch sozusagen zu sein, dahinter zu schauen, was dann ähm, das Eigentliche ist. Also, dass der Mensch im Grunde genommen libertär ist, der Mensch kann sich im Grunde genommen seines eigenen Verstandes bedienen und jeder Mensch hat die gleiche Logik und die Praxeologie in dem Sinne, dass wir, dass wir, ähm, dass äh, eben die Aussagen, die a priori über das Handeln gelten, dass wir die Negation dessen oder was im Widerspruch dazu steht, nicht als wahrdenken können. Das trifft bei jedem. Menschen auch zu. Und klar ist dann eben diese antrainierten äh, Haltungen, die äh, verhindern dann, äh, dass man sich dem eigenen Denken zuwendet und die eigene Logik anwendet. Man traut sich das gar nicht zu. Und das ist das, was Kant eben meinte: man hat die Menschen da verhausfied und in den geistigen Gängelwagen gesperrt. Und man hat ihnen gesagt, ihr könnt nicht alleine laufen und äh, Kant meinte, die Menschen würden dann herausfinden, wenn sie es mal probierten, na, das eigene Denken, dass es gar nicht so schwierig wäre. Nach ein paar Mal stolpern äh, kann man wieder aufstehen, aber allein äh, hierzu fehlt schon äh, der Mut. Und er hat, das, ist also, das Wesentliche an Kant ist, dass er entdeckt hat, dass es hier nicht um, um eine Verstandesangelegenheit geht, sondern um eine, dass die Aufklärung in, in, in der Sackgasse steckt, aus emotionalen Gründen. Ja, der, und äh, das hat... Mises auch so erkannt? Ne? Er beschrieb die Neurose als das Phänomen unserer Zeit. Und ähm, klar kommt jeder Mensch zu den gleichen Schlussfolgerungen. Und wenn er dann mal da ist und sagt, okay, das ist friedliches Handeln, das ist freundliches, das ist feindliches, wie will ich mich meinen Mitmenschen äh, gegenüber verhalten? Äh, und er dann weiß, ihm, ihm wurden ja so, so Dinge beigebracht, die Wirtschaft ist ein Nullsummenspiel. Ja? Die einen gewinnen auf Kosten und zu Lasten der anderen. Das ist natürlich Quatsch. Wir haben ja gerade schon ein Beispiel beschrieben. Jeder Freiwilliger Austausch und nur wenn ich mit ihnen ins Kino gehe oder ein Fahrrad äh, abkaufe und äh, da, da wird überhaupt nichts produziert, führt zu Win-Win-Situationen, weil ich ja nur dann mit äh, jemandem ins Kino geht wenn ich denke, dass es meine Unzufriedenheit vermindert gegenüber äh, zu Hause bleiben, also mich sprich zufriedener macht. Ja? Und, und Wohlstand ist eben ein psychisches Phänomen: äh, das ist die Verminderung der Unzufriedenheit. Und wenn man dann merkt, okay, ich denke in diesem Nullsummenspiel, ja, der, der, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf ja, und äh, das sind meine Denkmuster und daher habe ich feindselige Handlungen. Jetzt kommt jemand wie Mises und sagt, nee, nee, also freiwillige Kooperation und Kapitalbildung und Arbeitsteilung. Ja, allein mit friedlichen und freundlichen Handlungen führen wir dazu, dass sich unser aller Wohlbefinden, das Wohlbefinden aller, die sich daran beteiligen, denknotwendig steigert, ja, weil sonst würden sie diesen Austausch äh, durch die zwischenmenschliche Handlung nicht machen dann äh, haben sie schon, fällt da schon ein, ein, eine Haltung weg, ja, die maßgeblich ist. Aber diese Nullsummenspielhaltung, die haben, die haben viele in sich drin. Die führt dann auch äh, zu Neid und Missgunst. Und man denkt, es ist, ist immer nur dieser eine Kuchen. Und es geht nur darum, wer welche, welchen Stück vom Kuchen äh, bekommt. Und das hat bereits im 18. Jahrhundert, äh, bevor die Marxisten und Sozialisten äh, da angesetzt haben, äh, wurde das von äh, Gelehrten in Oberitalien äh, zur Sprache gebracht, dieses Nullsummenspiel und auch schon über Überpopulation über und Grenzen des Wachstums hat man gesprochen, wo wir doch genau sagen können, erstens ist das, sind es wieder Mutmaßungen, wenn man sagt, ja was die Erde sozusagen naturwissenschaftlich tragen könnte und das kann keiner abschätzen, weil wir nicht wissen, welche Techniken noch entwickelt werden etc. Man hat, hat Ende des 18. Jahrhunderts hat, hat, hat ein prominenter in Italien mal ausgerechnet, äh, das, das ist drei äh, Milliarden, wäre wohl das Absolute, was die Erde dann noch tragen könnte. Da hat man diesen Malthusianismus ja auch. Äh, und äh, das ist natürlich auch ein Meme, ne? der, der dazu das dazu führt, dass ich eine, eine, eine feindselige Haltung meinem Gegenüber kriege. Ne? Du bist zu viel, ja? ich bin zu viel, der andere ist zu viel. Ähm, das, dabei kann man ja sagen, äh, Wohlstand ist ein psychisches Phänomen. Ne? Also... Äh, und Wachstum mit Wohlstandswachstum ist dann, ist dann auch ein psychisches Phänomen, was aber an der, der metrischen Welt an keine Grenzen stoßen kann. Ja, das, da da gibt es auch keine Grenzen des Wachstums. Ja, der eine findet ja auch einen Garten schön oder wenn, wenn Tiere gut gehalten werden, das finden Menschen schön, das vermindert ihre Unzufriedenheit. Das ist eine Wohlstandszunahme. Ja, oder wenn, wenn die Umwelt sauber ist. Also das, das, da, da gehen viele von ganz falschen Axiomen aus und das natürlich nicht... Ähm, nicht umsonst, weil das ist ja diese erkenntnistheoretische Kriegsführung. Es braucht Herrschaft, um die Population zu regeln, um äh, die, die, das Klima zu regeln und so weiter. Dafür braucht es Herrschaft, ja, weil es eben ein Nullsummenspiel ist, weil eben die Menschen sonst zu viel werden und äh, etc. Diese Haltungen dienen dazu, am Ende des Tages Herrschaft zu legitimieren, was zwar a priori nicht geht, aber worauf die Menschen halt nicht kommen, wenn sie sich nicht des eigenen Denkens bedienen. Ähm, ich würde noch mal zurück auf den... Achso, ähm, LDJ wollte was sagen. <lacht> ich mein, ja. Willst du deine Frage noch mal aushören? LDJ? Ja, ich ich höre niemanden. Ich glaube, es ist runter. runter. Okay, es ist runter. Äh, hört, hört, hört, man, hört man mich? Jetzt hört man mich. Ja. Ja. Alles klar. Ähm, und zwar noch die Frage, ob... Äh, ja, wir, es gibt ja, ja Leute, die eben mit dem Gesellschaftsvertrag und sowas ankommen äh, und dass sie eigentlich im Endeffekt mit so absurden Dingen äh, argumentieren, dass man eigentlich fast nicht mehr davon ausgehen kann, dass das irgendwas mit äh, rationalem Denken zu tun hat, sondern rein emotional äh, emotionales Denken ist oder Wunschdenken ist. Ähm, und äh, ob es dann nicht äh, möglicherweise der Fall ist, dass man auch mit emotionalen, äh, oder oder dass die einzige Möglichkeit, da durchzudringen sozusagen, äh, ist mit emotionalen äh, Appellen. Ja, mit emotionalen Appellen. Also solange jemand Freiheit nicht emotioniert, das eigene Denken nicht emotioniert, wird man den schwer dazu zwingen kommen können. Also man kann auch sagen, als Praxeologin, nicht für die anderen, sondern für uns schreiben wir. Aber es gibt Menschen eben, die haben diese Offenheit, die, die, die merken, dass sie mit ihrem bisherigen Denken und Interpretieren der Wirklichkeit um sie herum irgendwo nicht weiterkommen und äh, die, die, die suchen da nach dem Missing Link, was ihnen äh, das, das eigene Denken äh, ermöglicht und äh, die Interpretation dessen, was gerade geschieht und was geschehen ist in der Geschichte, ähm, womit sie zu einer schlüssigeren Interpretation kommen und wo natürlich kein Wohlmeinen da ist, wo es in der Diskussion darum geht, den anderen zu besiegen und nicht vom anderen zu lernen, da wird man nicht durchdringen. Ne? Menschen können alles Mögliche rationalisieren, also in dem Sinne, dass, dass sie Begründungen dafür auffahren, warum sie das jetzt meinen. Aber am Ende des Tages äh, ist es eine emotionale Barriere, äh, ein emotionaler Komplex, die sie, die sie diese Begründungen herbeisehnen oder erwähnen äh, im Wahn. <lacht> Richard Wagner sprach immer vom Wähnen. Ja. Das ist also sein das, das Denken in, in metaphysischen Konzepten, ähm, die man nicht a priori beurteilen kann und die man nicht mit, mit Empirie irgendwie verifizieren oder falsifizieren kann. Deswegen hat Wagner sein Haus auch Wahnfried genannt, wo mein Wähnen Frieden fand. Und solches Wähnen finden wir eben überall. Es gibt, es gibt zig metaphysische Konzepte, äh, die eben nicht zum a priori Wissen kommen, äh, gehören und äh, die eben nicht empirisch äh, verifizierbar oder falsifizierbar sind und die Menschen aber zu ihren eigenen Konzepten gemacht haben, die sie als Leitstern äh, in ihrem Leben vor sich her tragen. Und äh, da wird es nach meiner Erfahrung nicht so sein, auch, auch wenn man die jetzt natschen will oder dazu bringen will, äh, umzudenken, äh, nein, äh, das ist das halte ich für nicht erfolgreich. Oder wenn man da missionarisch auftritt. Deswegen auch vielleicht schön, wenn man diese, diese Distanz, zumindest aus wissenschaftlicher Sicht, beibehält und sagt, das ist jetzt die Praxeologie, aber das sagt nicht, dass einer das nicht tun sollte. Also die, die, das Franz Oppenheimer äh, sprach, hat Herrschaft so beschrieben, es kann nicht anders gedacht werden historisch, als dass eine siegreiche Menschengruppe, eine besiegte Menschengruppe unterworfen hat, ja, mit dem Ziel, äh, der, der, der der Bewirtschaftung mit dem politischen Mittel Zwang ja, und äh, diese Herrschaft gegen innere Aufstände und äußere feindliche Übernahmen zu sichern. Ja. Ähm, also Zwang ist das, Politik ist das Bewirtschaften des Menschen mit dem Mittel Zwang. Und dann gibt es noch das ökonomische Mittel, Franz Oppenheimer war deutscher Arzt, Soziologe und Ökonom, Doktor Vater Ludwig Erz im Übrigen und war ja auch mal auf der äh, 60er, auf der 90 Pfennig Briefmarke war er, glaube ich, in den 60er Jahren. Genau, und der hat solche Gedanken damals ausgesprochen und da fühlte sich anscheinend niemand auch äh, ja, dadurch unmittelbar äh, bedroht. Ja. Und ähm, wir können natürlich auch, ohne dass wir andere Menschen da irgendwie sagen, wenn wir denen den Vorwurf machen, ja moralisch solltest du diese Haltung nicht haben oder du, oder du solltest dich äh, freundlich und friedlich deinen Mitmenschen gegenüber verhalten. Ja, sollen es wollen für andere. Ne? Und es, es gibt halt die, die, die Masse der Menschen, emotioniert es nicht derzeit, sich nur friedlich und freundlich gegenüber ihren Mitmenschen äh, zu verhalten, sondern die finden es auch okay, äh, wenn, wenn, sie sich, äh, wenn, wenn, wenn feindliche Handlungen ihren Mitmenschen gegenüber ausgeführt werden. Ne? Also wenn die finden es okay, wenn ihren Nachbarn äh, steuert wird oder wenn ihr Nachbar sich an diese und jene Zwangsmaßnahme halten muss, ja, nicht nur sich selber, meinetwegen, eine Maske tragen, sondern auch der Nachbar wird gezwungen, das zu tun, finden die völlig in Ordnung. Ja. Das, das wollen die auch so. Und ähm, da ist es, äh, wenn man jetzt eben nicht durch diese Denken- und Fühlen-Ebene hindurchkommen kann zu seinen Haltungen, normal geht es nicht auf der Handlungsebene, auf der, auf der Diskussionsebene, bei der nicht wohlmeinenden Diskussion, äh, dann braucht das ist vergebene Liebes, Liebesmühle. Ne? Das wird, die, die werden sich erst ändern, wenn es eine Krise zum Beispiel, da kann es dazu kommen, dass sie sich öffnen, ja, wenn sie merken, mit, mit meinem Handeln, da läuft es nicht so gut. Ja, also das mit der Verminderung der Unzufriedenheit klappt nicht. Ich, äh, nicht mehr. Dann öffnen sich Menschen in Krisen äh, für neue Haltungen. Und dann kann man mit ihnen im Gespräch natürlich immer nur äh, erstmal äh, sozusagen sie bewusst inkompetent <lacht> machen wenn sie das möchten und äh, dann, wenn sie, wenn sie weitergehen wollen, äh, gibt es Methoden, die sie auch selbst anwenden können, die ich im Buch auch, auch beschreibe, wie man diese Haltungen äh, verinnerlicht. Und dann ist natürlich auch äh, ja da das Leben, äh, da die Haltungen dann mit der Lebenswirklichkeit handelnder Wesen übereinstimmen, wenn die praxiologisch äh, korrekte Haltungen sind, äh, hat man, äh, kämpft man nicht mehr gegen die Windmühlen ne? also man muss dann schon nicht mehr, wenn man weiß, Max Störner hat es dann so formuliert, dieses, dass die Dinge unvermeidlich geschehen, also in dem Sinne, jeder Mensch das Ergebnis seiner Lebensgeschichte ist und nur so werden konnte, wie er wurde und in dem Sinne dann vollkommen ist, meinte Max Störner. Ich bin jederzeit vollkommen, so als Haltungssatz. Und dann braucht man, wenn man diesen Satz verinnerlicht hat, braucht man die Baustelle, ich sollte ein besserer Mensch werden oder irgendwelche progressiven Selbstverbesserungsprojekte und dann auch für die Welt, Ja, die Welt ist ungenügend, da, da muss jetzt ein Progressivismus kommen, die muss also ständig verbessert werden und da bleibt auch immer was zu tun, ja, man ist nie am Ende und da ist es auch legitim, Zwang einzusetzen, etc. Also diese ganzen Baustellen im Denken gibt man dann auf, man, man weiß einfach, oh, Ach schön, schau, da brauche ich schon nichts mehr dran ändern. Genau, das, das ist ja das ist gut, dass du das sagst, nämlich weil das ist äh, dieses äh, Hauptwerk. er äh, sagte ja sowas wie, äh, dass die Sozialisten haben ja eigentlich schon dieses äh, Ich, ich sage Aus Gala, man, man hört dich ganz schlecht, geht das oh nicht? Man, ich ja. ja, okay. Ich hätte noch eine Frage zum Thema, vielleicht deswegen, wenn ich darf. Hallo, Tess, Ja, Also die... Sorry? Die, ähm, Skala, der Manu ist noch dran, kurz. Ja, also Nuna hat ja gefragt, ob Libertarismus so eine Grundhaltung ist, die eigentlich nur durch Kultur ähm, irgendwie überlagert wird. Und ähm, du hast dann noch in deiner Erklärung dazu gesagt, okay, das ist, sind ist vielleicht Missverständnisse, die irgendwo in den Köpfen sind, hier in so einem Spiel und so weiter. Und, ähm, oder eben auf emotionaler Ebene, da ist irgendwie ein irrationaler Prozess, der am Gange ist. Aber ich frage mich schon manchmal, ob das doch ähm, irgendwas anderes dahinter ist, dass es zum Beispiel eine egalitäre Grundhaltung gibt. Und dass es Leuten tatsächlich manchmal lieber wäre, dass äh, solange die relative Gleichheit kleiner wird, dass es denen auch ähm, das lieber ist, selbst wenn es zum Beispiel bedeutet, dass sie ihnen ärmer wird. Also wenn, wenn sie 10 Euro haben und der andere 100 Euro, dann wäre es ihnen quasi lieber, wenn der andere 20 Euro hat und sie selbst wenn es darauf äh, auf Kosten kommt, dass sie nur 5 haben. Also wenn es ihnen absolut schlechter geht, dann ist es ihnen das lieber, als äh, wenn äh, also solange die anderen es denen dann noch schlechter geht. Äh, ich weiß nicht, ob so kommt es mir jedenfalls vor. Ich weiß nicht, ob du ein Urteil dazu hast. Also, wenn ich, ich nochmal, dass ich die Frage richtig verstanden habe. du meinst, es gibt die Haltung der Menschen, denen ging es jetzt nicht darum, äh, dass es für sie ein Problem ist, dass es anderen. Gleichheit ist denen am wichtigsten, glaube ich. Es, dass es anderen besser geht und eben, sie möchten, dass es ihnen genauso gut geht, sondern dass es anderen besser geht und sie möchten. Genau, Gleichheit erste Stelle. Sie möchten dann lieber noch, dass es den anderen genauso schlecht geht. N naja, relativ betrachtet soll es dem anderen schlechter gehen. Ja, oder ja. beziehungsweise ja. Ihnen selber soll es relativ... Also es gibt ja diesen, äh, nicht, diese Floskel über einen russischen Bauern, genau, der kommt, ja. äh, bekommt einen Wunsch äh, freigestellt. Genau. Und was wünscht er sich? Er wünscht sich nicht einen zusätzlichen Kuh oder irgendwas anderes. Er ja. wünscht sich, dass dem anderen die Kuh stirbt, Genau. Na, also ja. dem er es immer geneidet hat. Genau, also Neid und Missgunst sind natürlich äh, Haltungen, die ich äh, beobachte und die ja auch als, als sozusagen auch fürs Zusammenleben dann schon ja als, als äh, schwere Verfehlungen erkannt wurden, schon wenn man jetzt sagt, vor langer Zeit ne? in, in, in religiösen Texten, äh, du sollst nicht begehren deines Nächsten etc. Aber Neid und Missgunst sind natürlich, wenn man feindselige Haltungen hat, wenn man das den Menschen hinter implementiert, ein ja, Nullsummenspiel. Ja, der andere hat es auf deine Kosten und zu deinen Lasten. Oder man sagt, ja, wenn es mir schlecht geht, dann möchte ich, dass es dem anderen zumindest genauso schlecht geht. Ja, der muss dann auch gehorchen. Ja. Das sind äh, Haltungen, die, die wir antreffen. Das sind natürlich feindselige Haltungen. Ja. Was er am Ende des Tages will, ist, dass, dass es dem anderen mit, unter Einsatz von Zwang schlechter geht, als es ihm jetzt geht. ja. Ähm, ja. Das kennen wir natürlich auch von der, von der Kindheit her, von infantilen Haltungen. Ja. Man, man denkt da vielleicht, dass der, der es besser geht, der kriegt auch mehr die Zuneigung der Mama oder des Papas und der Geschwister, kennt man das ja. Na. Ähm, der, der, der, ja, also beobachte ich durchaus auch so. Das, das sind aber, also man kann das ja eigentlich ganz einfach auch an, den, an der Tatsache festhalten dass ja eigentlich der Bolschewismus so interagiert hat. Ne? Also, dass man über Neid und Missgunst dieses Proletariat letzten ja, Endes ja, ähm, ja. aufgewühlt hat, um letzten Endes diese, äh, das Patriarchat zu, sozusagen zu, zu stürzen. Ähm, ähm, was ich nochmal, ich wollte nochmal zurückkommen auf das Thema, ähm, was nämlich Luna angesprochen hatte. Das war ganz interessant. Ähm, und zwar die, die, die, die libertäre Grundhaltung. Und ähm, da, dadurch, dass heute dieser, der Rechtspositivismus eigentlich so eine Art, ähm, ich sag mal, diese das die Verfassung, das Grundgesetz eigentlich schon so eine Art religiöse Schrift für viele schon ist, ähm, die gar nicht in Frage gestellt wird ähm, und der Staat letzten Endes mit seinen vielen Geschenken ein, äh, äh, äh, äh, sozusagen verspricht, das, das Schönste, äh, weiß ich nicht, ihm zu, ja, Sicherheit anzubieten, die beste Krankenversorgung, was auch immer seine Versprechen sind, zumindest eruiert, äh, äh, versucht er sozusagen ähm, mit schönen Versprechen, wie das in der Politik ist, ähm, die Wählergunst für sich zu gewinnen. Und ich frage mich dann halt, das meinte ich vorhin nämlich, Mises hat es nämlich angesprochen, er nannte es so ein bisschen bei den Sozialisten, diese Reformierung von, von, von Eigentumsrechten oder von, von Natur oder vom, vom Liberalismus oder von ich sag mal von, von Rechts was der, was der Liberalismus sozusagen vertritt. Und der Liberalismus vertritt ja laut Mises eigentlich auch die, wir wissen ja Mises war auch sozusagen ja, Vertreter der, der Eigentumsrechte. Ne? Also er hat gesagt, ähm, wenn man sozusagen De Demokratie und Liberalismus ähm, verbinden möchte, ähm, muss es die Möglichkeit geben, auch ein zum Beispiel zu haben. Also es geht am Ende des Tages ja darum, seine Unterscheidung zwischen ähm, das Sondereigentum der Produktionsmittel, in welcher Hand liegt die dann genau? Der mhm. das Liberalismus wäre sozusagen in, äh, in den Händen des, äh, der Privaten. Ich glaube, da stimmen alle zu. Aber wo ich jetzt darauf hinaus wollte, ist, weil das fand ich nämlich jetzt, das, also das war so mein Gedankengang gerade, war, war eigentlich... Ähm, ähm, bei Mises auch so ein bisschen, das hast du glaube ich auch in deinem Buch geschrieben, ähm, diese, diese Komponente Naturrecht ähm, so ein bisschen ähm, kritisiert oder, oder auch Mises kritisiert, ähm, weil wir nämlich auch dieses Thema Hypostasierung hatten. Ähm, ähm, und äh, Rothbard beispielsweise, jetzt komme ich zum Punkt, <lacht> mhm. ich mal, Rothbard ähm, argumentiert ja, er nennt es ja dieses ähm, Eigentumsrecht-Aktion, dass man sagt, dass der ja Mensch das natürliche Recht hat, oder der Mensch das natürliche Recht hat, die, die vollständige Kontrolle über seinen eigenen Körper, also auch oh. über die Dinge zu haben, die, äh, die er mit seiner eigenen Arbeit erworben hat. Mhm. Ähm, jetzt könnte man wieder sagen, dass dieses Recht wiederum aus praxeologischer Sicht auch wieder, ähm, ähm, also Recht ist, was mir Recht ist, also auch wieder ein subjektives Bewertungsurteil am Ende des Tages ist. Ähm, was ich mich frage, ist nämlich jetzt folgend, die Frage ist nämlich, ähm, lässt es sich eigentlich erklären, also lässt es sich wirklich erklären, dass, dass das Eigentumsrecht eigentlich diese, eine, eine a priori Komponente in sich behält? Ähm, oder wie, wie siehst du das? Also für mich ist das so ein bisschen, also ich sehe es so ein bisschen als Widerspruch, also das, dass es kein wirkliches Axiom ist, aber letzten Endes ist es ein Recht, was ich sag mal aus, aus der Hinsicht, ich, mein letzter Satz, Andreas, in Hinsicht dessen, dass äh, menschliches Handeln davon abhängig ist, dass ich Selbsteigentum habe, also mich selbst meines eigenen Verstandes zu bedienen, äh, meine Extremitäten verwende und meine, meine persönlichen eigenen Ziele verfolge und die mit der Arbeitsteilung ähm, dafür sorge, dass auch andere was davon haben, also dass dann diese Win-Win-Situation entsteht. Also das, das, das sind jetzt eigentlich Viele Fragen. Ich versuche mal, so, so auf ein paar Aspekte einzugehen. Also mit Naturrecht wird, wird ja nicht gemeint, dass einem die Natur äh, Recht gibt, ja, dass man in Wald geht und äh, der Wald äh, räumt einem dann Rechte ein oder die Natur an sich. Sondern mit natürlich meinen wir, wir haben es vorhin auch schon gesagt, unerzwungen. Ne? Und das Naturrecht bedeutet dann praktisch, das, was erzwungen ist, ist nicht Recht, sondern Macht. Ja? Und Recht ist dann das, was auf Natürlichem, sprich in der, als, hier als Metapher verwendet für unerzwungen. Also was aufgrund freiwilliger Vereinbarung zustande kommt. Mises unterschied das Eigentum äh, im ökonomischen Sinne und das Eigentum im rechtlichen Sinne. Und er sagte, im ökonomischen Sinne geht es einfach nur um die Kontrolle. Ja, dass ich etwas besitze, würden wir Juristen sagen, Besitz ist die tatsächliche Sachherrschaft. Also jemand kontrolliert eine Sache, kann damit äh, das tun, was er gerade damit tun möchte in dem Sinne. Und die andere Frage davon zu unterscheiden, ist dann das juristische Eigentum. Und da hat Mises gesagt, da geht es einfach nur darum, äh, wie ich mich äh, vor einer Wegnahme schützen kann oder im Fall der Wegnahme, wie, wie meine Kon die Kontrolle über die, die Sachen äh, wie ich das wieder kann, na, im Falle einer Wegnahme. Und da hat Max Störner schon erkannt, Mitte des 19. Jahrhunderts, hat er gesagt, na, Eigentum, das, das ist dann halt die Vereinbarung von Menschen, äh, dass sie sich in ihrem Besitz, also in, in, in ihrem Haben an Sachen äh, zusammenschließen und, und, und dann sagen, äh, wir, werden, äh, wir verpflichten uns wechselseitig, uns dabei zu unterstützen, uns, äh, die, die Sachen, die wir haben, gegen Wegnahme zu verteidigen und im Falle der Wegnahme Wiedergutmachung äh, zu erstreiten. Das wäre dann ein, ein rechtliches Eigentum. Aber es gibt kein Recht, das dem Handeln vorausgesetzt wäre. Da. Also man muss das wirklich, äh, Recht kommt zustande durch menschliche Interaktion. Ich, äh, die Praxeologie sagt zwar nicht, was sein soll, aber in der Praxeologie geht alles ums Sollen und Wollen. Ja. Nämlich Menschen wollen. Und wenn zwei Menschen übereinkommen, das soll jetzt so und so sein. Ja, und die schaden damit auch keinem Dritten. Ja, dann ist das eine, eine freundliche Handlung über einen Austausch. Also du sollst mir das Fahrrad geben. Ich soll dir die 100 Euro geben. Das vereinbaren wir jetzt. Ja, dann kommen äh, die, dieser wille zum ausdruck und da kommt äh, zum ausdruck was eben aus deren sicht äh, sein soll und das ist aber das passiert dann durch vereinbarung das ist jetzt nicht äh, extern vorgegeben sondern kommt durch menschliches handeln zustande und ähm, der aspekt ähm, des Selbsteigentums am eigenen Körper ist nun mal so, das Individuum ist ja, kommt von Individere, ja, unteilbar und da können wir einfach sehen, dass das Wollen und der der körperliche Vorgang, ja, also unser, unser physischer Körper und unser psychisches Wollen, das ist untrennbar. Ja. Das ist nicht damit gemeint, was auch stimmt, dass wenn ich jemand in der Mitte auseinandersägt, dass er dann nicht mehr lebt, ja auch in dem Sinne ist der Mensch unteilbar. Aber sein Wille ist nicht ablösbar von seiner körperlichen Gestalt. Und äh, in dem Sinne äh, hat der Mensch sozusagen a priori äh, die Kontrolle über, über seinen Körper, solange man ihn jetzt nicht fixiert und so weiter, über sein Handeln. Es ist nur die Frage, ob das, was er will, ja, ähm, inwiefern ist das bestimmt, dass er das reflektiert hat, äh, seine Haltungen zu sich und zur Welt und dass wir dann, also das Individuum reflektiert die Haltungen zu sich und zur Welt und kommt dann zum eigenen Wollen. Ja? Und davor könnte man sagen, ist das, das Wollen des Individuums ja bestimmt äh, durch diejenigen Haltungen, die ihm mitgegeben wurden, also die man ihm antrainiert hat und die er sich selbst zugelegt hat, um sich besser zu fühlen. Ähm, ja. Und deswegen ist auch so die Frage beispielsweise, mit, mit kann man sich in die, in die Sklaverei verkaufen? Ja, man kann seinen Willen eben nicht verkaufen. Der Wille ist nämlich, also beim Handeln müssen wir auch, die, die Zukunft ist handlungslogisch, unvorhersehbar, das ist ja notwendig, wenn, dann, wenn, wenn alles feststeht, auch die eigenen Entscheidungen, ja, äh, dann gibt es nichts mehr zu handeln, dann gibt es nichts mehr auszuwählen, ja, das ist klar. Also ist die Zukunft, handeln, da ist immer einer, der etwas weiß, ja. nicht jemand, der nichts weiß, dann braucht man nicht handeln, weil man weiß nicht über Mittel-Ziel-Zusammenhänge, auch nicht jemand, der alles weiß, dann gibt es nichts mehr zu handeln, hat man gerade schon beschrieben, sondern jemand, der etwas weiß, bewegt sich im Ungewissen und äh, der eigene Wille bildet sich eben Immer im, so, wie wir das erleben, im Zusammenhang mit dem eigenen körperlichen Sein und der, der verändert sich und der ist nicht ablösbar. Ne? Ich kann den nicht, nicht auslagern, nicht, nicht auf dem Chip und dann jemand anders geben. Insofern ähm, ja, besteht diese Selbstkontrolle, dass diese Trennung eben nicht möglich ist zwischen Wollen und Leben. Ich möchte ganz kurz ähm, darauf hinweisen: wir haben 21.40 Uhr, äh, auch wenn es natürlich. Ist. Ich würde sagen, also es also wäre Zeit jetzt für wohl meine genau. Schlussworte. Genau, richtig, okay. Ähm, weil ich wollte mich gerade genau. auch kurz ansprechen. Äh, wir haben das gerade <lacht> ganz äh, in im Hintergrund abgesprochen. Genau. Ähm, Erstmal vielen, vielen Dank äh, an, die, an die große Runde. Und äh, Andreas, danke für deine Zeit vor allem für deine, ja, danke für die Einladung. Ähm, super, super geflasht gerade <lacht> so über deine, deine Ausführungen. Ähm, ja, ich glaube. Also wenn du sehr gern, ich, ich glaube, da werden auch andere dafür, weil ich habe ich hab tatsächlich so viele Fragen, ähm, dass wir das mal irgendwann mal vielleicht gegen Mitte, Ende des Jahres, wenn du Lust hast natürlich, ähm, das wiederholen würden. Ähm, beispielsweise ich würde auch. ich gerne noch mal auf das, auf das Thema Selbstverteidigung eingehen ähm, oder auch das Thema Geld und äh, Eigentumsrechte aus praxeologischer Sicht, das sind so viele Sachen letzten Endes. Ähm, also du hast ja also das, das will ich noch mal kurz an der an Stelle schillen, ähm, dein Buch letzten Endes der Kompass zum lebendigen Leben ähm, aus meiner Sicht ähm, äh, was Andreas da macht ist äh, ich glaube du vereinst Mehrere äh, Mises-Werke unter anderem, nicht nur, sondern auch äh, natürlich äh, Werke anderer Autoren, unter anderem Rothbard. Aber du bist doch äh, ein sehr großer Max Stirner-Fan, wie ich, wie ich äh, finde. Ähm, also das Buch, das Buch ich habe bis jetzt keine Literatur gefunden, die die Paxiologie und, und auch mal die, die also die, unabhängig von Mises' Human Action beispielsweise, wo er seine Annahmen nimmt letzten Endes und verschiedene ökonomische Betrachtungen da äh, ja. hat, ähm, bist du ja nochmal mit der Psychologie auch äh, da tief reingegangen und das hat Mises jetzt nicht zu tief beleuchtet, würde ich behaupten, genau. Ähm, ich kann es nur empfehlen, ähm, um ähm, einen sehr guten Einstieg zu bekommen, aber auch für Leute, die schon ein bisschen tiefer drin sind, ähm, ist sehr, wirklich sehr gut geschrieben und das war für mich persönlich mein, äh, so der Aha-Moment, äh, wo ich dann auch äh, reflektierend oder ähm äh, äh, äh, ja rekapit wie sagt man, ich bin, komm, das jetzt nicht mehr. ich bin total fertig nach äh, zehn Stunden Zufahren. Jedenfalls ähm, konnte ich dann sehr gut äh, Rückschlüsse bilden zu so auch Thorsten Poller, etwas er so schreibt, wie dem auch sei. Ähm, ich, ich, Andreas, tatsächlich würde ich dir ähm, das, das Schlusswort überlassen. Ja, also ganz lieben Dank nochmal für die Einladung und gerne jederzeit wieder. Und äh, was ja bei vielen auch so ist, dass man im, im Leseverständnis die Dinge dann vielleicht einfacher erfasst, als wenn man sie ähm, jetzt hört erstmal. Äh, auch in, in den jüngsten Artikeln, die ich beispielsweise für freiheitsfunken.info geschrieben habe oder für misses.de.org, äh, unsere Website des Misesinstituts, instituts also ich Wurde ja vorhin schon, ich bin ein Vorstand des Mises Instituts und Thorsten Pollard ist, ist, ist der Präsident, wurde ja schon angesprochen. Da findet man dann auch eigentlich alle Themen, die ich jetzt angesprochen habe, auch in den jüngeren Artikeln, weil ich immer so versuche, in dem Artikel auch denjenigen mitzunehmen, der jetzt von Praxeologie noch gar nichts gehört hat und ganz kurz dann immer die Grundsätze, die praxeologischen Grundsätze darstelle, bevor ich auf das jeweilige aktuelle Thema dann, dann eingehe. Also das noch für Interessierte vielleicht und ich wünsche euch allen noch einen. Schönen Sonntagabend. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis bald. Ja, vielen, vielen Dank. Dann vielen Dank. wünsche Abend. euch allen einen schönen Abend. Danke für ja. eure Teilnahme und eure Fragen. Ja, ciao. Ciao. Bitcoin. Ja, das war wieder Wahnsinn Space. Wir enden mit 782638. Und äh, nächsten Sonntag ist Taktari und Chekadrova da. Ja, ja. sehen uns wieder. Machts gut.